Dokument, das hat jemand, das hat der Regierungspräsident unterschrieben, aber das Begleitschreiben dazu, was ich vorher dann bekommen hatte, aus so dem ein Regierungspräsidium. Eins, zwei, drei. Ich. Test ist kommen und der sprachen. Der Test klingt jetzt aber eh, wer das ist sowieso? Ja, das ist der Deutsche Bundesrat. <lacht> Hier <lacht> ja, sind auch noch viele Faxgeräte. <lacht> Ja, herzlich willkommen, ein Thema, zwei Fragen. Lieber Dennis Jujel, herzlichen Dank, dass Sie meiner Einladung in diesen Podcast gefolgt sind. Ich gestehe, es war nicht so einfach, Sie zu gewinnen. Wir haben ein paar Mal hin und her geschrieben, zuletzt bei Twitter. Und deshalb war Sie sehr zu schätzen, dass Sie heute der Einladung gefolgt sind und da auch noch große Reisen und Anstrengungen auf sich genommen haben, weil Sie bis gerade in meiner Heimat Nordrhein-Westfalen waren. Ja, nicht. Ganz bis gerade, aber ich habe die letzten Tage dort verbracht, in Essen und Mülheim, auf Recherche aus traurigem Anlass, aber äh, natürlich den dem Polizeiskandal, den Vorgängen äh, bei der Polizei vor allem in Mülheim. Das, darum dreht sich ja diese, diese Geschichte mit den Chats. Aber das ist auch nicht das Einzige, mhm. was es da drum herum gab. Und meine Frage war auch, und der ja, habe ich versucht, ein bisschen näher zu kommen, äh, wie konnte das passieren, dass, es, dass das niemandem aufgefahren ist? Und was gibt es sonst vielleicht auch für Probleme mit, mit der Polizei? Wie reagieren Menschen da? Mhm. Und was gibt es vielleicht auch für, ähm, ja, für, für, für, für, für, für Lösungen aus dieser Situation heraus? Und äh, zusammenfassend habe ich den Eindruck, dass das einerseits gerade in Essen es eine spezielle, eine spezielle Konstellation gibt. Einerseits sehr viele Beschwerden gibt über die Polizei, gerade in den letzten Jahren, im Zusammenhang gerade auch mit, also mit illegitimer Gewaltanwendung und mit Rassismus. Es gibt, und das ich, fand ich dann aber auch wieder hoffnungsvoll, es gibt aber auch, äh, gerade in den letzten Monaten, gibt es aber auch Dialoge zwischen der Polizei, der, äh, der Kommunalpolitik, äh, Vertretern der Zivilgesellschaft. Also es ist nicht, äh, hm. es ist eine merkwürdige Mischung aus einerseits ja. wirklich eine sehr raue, eine sehr angespannte Situation und auf der anderen Seite aber auch eine Bereitschaft, auch zumindest äh, miteinander hm. zu reden. Und, ähm, und vielleicht führt äh, in Essen äh, ja diese Geschichte auch dazu, ähm, ja, vielleicht erwächst daraus ja auch eine Chance. Das ist ja auch, mhm. auch, auch immer auch eine sehr liberale Idee, glaube ich, aus der Kriegs auch eine, eine Chance äh, mhm. zu sehen. Aber dazu, das hat natürlich mhm. auch Voraussetzungen. Also dafür muss auch, äh, darf es halt auch nicht, Es äh, klingt auch schon wie ein Politiker, aber dabei, dafür darf es halt auch kein Lippenbekenntnis bleiben, dass diese mhm. Vorgänge äh, äh, besser aufgeklärt werden, um mhm. es mal konkreter zu sagen, als die Sache mit dem NSU wo ja die Politik, vor allem voran die hessische Landespolitik, aber nicht nur sie, meines Erachtens versagt hat. Mhm. Und da wirklich die Möglichkeit, Vertrauen, dass man da verloren hatte, das man hätte zurückgewinnen können, das mhm. wurde dann nochmal verspielt und das mhm. ist wirklich eine sehr, sehr, äh, eigene eine Schande für dieses Land. Und äh, das ist natürlich eine andere Nummer. Morde sind was anderes als irgendwelche hässlichen Inhalte oder auch strafbaren mhm. Inhalte aber das ist, ja, in, in, in, in, in Chats. Aber Trotzdem ja. ist das vielleicht, äh, ähm, gibt wie gesagt, vielleicht kann sich daraus auch eine Chance mhm. erwechseln, dass sich Dinge dann auch zum Besseren wenden. Sie haben angehört, jetzt ne? da ähm, vertieft drauf geschaut im Zuge mhm. ähm, Ihrer Recherche. Ähm, und das Thema beschäftigt uns ja hier in der Bundespolitik auch schon etwas längere Zeit. Ähm, Horst Seehofer, der äh, keine Studie auf den Weg bringen will, um mal zu untersuchen, wie es eigentlich mit Rassismus, Alltagsrassismus in der Polizei gestellt ist. Was ist, was ist Ihr Eindruck? Sie haben jetzt ja auch viele Gespräche geführt mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Ist das, ist das ein Problem von wenigen? Ist es ein strukturelles Problem? Was ist Ihr Gefühl? Ach, das kann ich mich, das, das, das kann man so, kann ich nicht sagen. Und vor allem ist das ja, geht es ja gar nicht, sozusagen qualitative Eindrücke, die kann ja jeder, jeder kennt ja Polizisten und kann dann auch sagen, das ist ein äh, Demokrat und er ist total bestürzt. Oder der und der, äh, hatte ich auch schon erlebt, kennt man ja auch im Alltag, der tickt so und so. Aber es gibt bei einer, auch bei einer quantitativen Untersuchung, nicht nur bei einer qualitativen, mhm. ging es ja genau darum, äh, herauszufinden, wie groß ist das... Ähm, sind oder wie verbreitet sind rassistische, antisemitische äh, äh, rechtsextreme Ansichten oder Vorstufen davon und das, genau das ist ja etwas, was wir alle nicht wissen, weil mit Erfahrung, auch mit subjektiven Erfahrungen die hat jeder gemacht und zwar auch in ganz verschiedenen Richtungen und dann kommt man in, in Gesprächen, prallt sowas auch aufeinander und äh, äh, äh, aber die große Frage, was, was wir halt nicht wissen, ist tatsächlich die Frage, wie verbreitet ist das? Und ich habe jetzt auch, mit, mit, auch mit, Kriminal, mit, mit, mit Polizisten, mit Kriminalbeamten, einer sagte mir, der als auch der örtliche Vertreter des Bundesdeutschen Kriminalbeamten in Essen war, äh, Markus Bergmann, und der als, als, als Gewerkschafter natürlich auch freier auch reden konnte, ähm, und der mir gesagt hat, naja, er versteht das nicht, weil so arbeiten wir Kriminalbeamte doch auch. Ja. Wenn wir in eine, mit einem Kriminalfall konfrontiert sind, was machen wir? Wir untersuchen das. Wir versuchen etwas zu verifizieren. Was ist da dran? Oder wer hat eine Straftat begangen? Das untersuchen und, und am Ende zu, zu Ergebnis kommen. Und er sagt, er versteht das nicht, diese, diese Verweigerung versteht er nicht. Ich kann mhm. er nicht nachvollziehen. Und er hat natürlich die Hoffnung, sagt er natürlich auch, er hat natürlich die Hoffnung, dass dabei herauskommt, dass, sie, dass es keinen äh, nennenswerten äh, Umfang, einen, einen latenten oder gar manifesten Rassismus bei der Polizei gibt. Aber wenn die, eine solche Studie zu, da, zu diesem Ergebnis äh, kommen sollte, dann müssen wir das auch wissen, muss die, muss die Polizei das wissen, muss die Gesellschaft das wissen, muss die Politik das wissen, um daraus auch entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Ja. Und ich finde, dass auch diesen... Diesen, diesen ich finde auch nicht, was wie, wie, wie Sie das sehen, aber ich finde diesen, äh, äh, dieses Argument, dahinter steckt ja eine Pauschale oder ein Generalverdacht gegen die Polizei, ich finde das, ich finde das an dem Punkt wirklich... Gerade äh, umgekehrt, würde Es ich sagen. ist genau umgekehrt, es ist genau umgekehrt. Es wäre, und dann aber auch auf eine Erfahrung basierend, zu sagen, okay, wenn die, das, das Ergebnis kommt, okay, die... die ich vermute mal, null wird das, äh, wird das nicht sein. In der Gesellschaft ja. ist es nicht null. In der ganz Gesellschaft ganz der ist es nicht null. nicht null. Und ich, sahen, es gibt ne? bei der Polizei Indizien ähm, äh, dafür, dass es bei der Polizei, dass die Polizei halt auch kein Abbild der Gesellschaft ist, sondern ein, kein, ein gewisses Abbild auf eine gewissen Weise, aber nicht eins zu eins. Das ist die Universität auf der anderen Seite ja auch nicht. Um es mal runterzubrechen, auf den, ich glaube, an, unter Universitätsprofessoren ist der Anteil der Wähler der Grünen, höher, noch höher als im Bundesdurchschnitt und ich glaube bei der Polizei ist der Anteil ähm, Wählern anderer Parteien höher. Also das ist ja auch in gewissem Maße ist das mhm. ja auch, liegt das an der Natur der, äh, Natur der Sache, aber ich fürchte, dass da äh, äh, Null wird das nicht sein, aber das einfach so. Eine Sekunde, was immer da jetzt gerade passiert, Ach, das eine ist Durchsage, ja, das, keine Ahnung, das kommt normalerweise an Sitzungstagen. Ähm. Ja, ein Rätsel. Hat ein jemand Rätsel. mal die Anlage getestet? <lacht> ja, Nein, null, null wird das, besser als der Test ja, ja, besser als der Warentest. Ähm, natürlich, der Anteil ist nicht null. Das glaube ich auch nicht. Und äh, ich gestehe, dass ich ähm, mitunter das Gefühl hatte, dass der Anteil der Wählerinnen und Wähler aus, dem, aus der Polizei bei der AfD überdurchschnittlich hoch sein könnte, zumindest in bestimmten Teilen auch Deutschlands. Und auch wahrscheinlich auch in bestimmten Teilen der Polizei auch eher? Ja, und auch in bestimmten Teilen der Polizei. Und da muss man, muss man untersuchen, wo kommt das her und muss Aufklärungsarbeit leisten. Hm. Und das intensive Gespräch suchen. Ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist, ähm, äh, nicht Transparenz herzustellen. Das Schlimmste, was man tun kann, ist, nicht drüber sprechen. Und ich glaube, man muss auch dann mit denjenigen, die, Sie sagten eben Vorstufe, die so eine Vorstufe haben, wenn sie sich fremd fühlen im Einsatz, weil sie vielleicht in bestimmten Stadtteilen tätig sind, wo, wo es eine kulturelle Differenz gibt, mit denen in besonderer Weise zu sprechen. Und mein letzter Punkt, ich glaube, ähm, dass wir weiter daran arbeiten müssen, dass die Polizei so vielfältig ist wie unsere Gesellschaft, sprich, dass wir auch Menschen mit, mit einer Migrationsgeschichte für den Polizeiberuf gewinnen. Ja, das stimmt, aber eine Garantie... Ähm das dann, also das ist eine Garantie, dass dann damit Rassismus oder Rechtsextremismus ausgeschlossen ist, äh, hat man damit auch nicht. Also, äh, meine Lands, also ich bin ja auch, das haben wir in den 90er Jahren auch immer gefordert, dass so wie die Fußballnationalmannschaft, auch die Polizei sich öffnen muss. Aber äh, unter meinen Landsleuten äh, und in den Deutschtürken äh, in Deutschland ist der Anteil der Erdogan-Anhänger äh, und auch der fanatischen Erdogan-Anhänger höher noch höher also als in der Türkei. In der Türkei. Das ist ein, also Rassismus ist ja auch nichts, das, das ist ja nichts... Äh, was, was, was, was, äh, naja, eine, was irgendeine Nation dieser Welt äh, für sich alleine mhm. gepachtet hätte. Also das ist zwar ein, ein Schritt in die richtige Richtung, aber äh, eine Garantie ist es nicht. Und auch bei dieser Chatgruppe ähm, waren auch äh, Beamte beteiligt äh, mit Migrationshintergrund. Das hat ja auch Innenminister mhm. äh, Reul auch, äh, gesagt. Ich weiß jetzt auch, äh, dass die nicht zu diesen, die, man unterscheidet ja jetzt im Moment die zwischen denjenigen, die da wirklich strafbare Inhalte oder potenziell strafbare Inhalte gepostet haben und gegen die jetzt auch strafrechtlich ermittelt mhm. wird und den anderen, die als passive genannt werden. Ich weiß jetzt, dass es die, äh, die Beamten mit Migrationshintergrund nicht, mhm. gegen die nicht strafrechtlich mhm. ermittelt wird, aber äh, eine, eine Garantie äh, ist das nicht. Und bei diesen Chatgruppen, ich glaube, das vielleicht, äh, vielleicht dieses, den Satz noch, was im Moment leider, also was noch nicht ganz klar ist und mir auch nicht äh, ganz klar ist, um was für ein Charakter es sich bei diesen Chatgruppen handelte. Ich ja. habe den Eindruck, dass es etwas anderes ist als diese Nordkreuz-Geschichte zum Beispiel, wo Beamte der, aus der Polizei, aus der, aus der Bundeswehr, Bundeswehrsoldaten und andere sich wirklich mit einem vorsätzlichen, ja. Sie kennen die Geschichte, äh, mit, mit rechtsextremer ja. Gesinnung nicht nur zusammengeschlossen haben, um sich da irgendeinen Scheiß zuzuschicken, sondern die auch dann äh, dazu übergegangen sind, Feindeslisten anzulegen, Waffen ja. und Munition ja. Zu, ja. zu entwenden. Also was wo ja auch nicht umsonst die Generalbundesanwaltschaft ja. äh, unter Terrorverdacht äh, ermittelt oder auch was anderes als diese Geschichte äh, aus Frankfurt und womöglich auch aus Wiesbaden, äh, Daten abgefragt, äh, diese Drohbriefe mit NSU ja. 2.0, wo meines Erachtens auch die Generalbundesanwaltschaft einschreiten müsste, müsste sie, ähm, ja. weil das bei allem, wenn es um bewaffnete Einheiten dieses Staates geht, die auch das Gewaltmonopol ausüben, muss, glaube ich, der, bei allem, der, muss der... Das, muss der bei dem Geringsten, was irgendwie nach Terrorismus, nach terroristischer Vereinigung aussieht, muss, muss glaube ich, die Generalbundesanwaltschaft viel, viel früher äh, reingehen, weil diese Leute haben die entsprechende Ausbildung und die haben die Möglichkeiten, an Waffen zu kommen. Und äh, von dem, vom Schaden vom Rechtsstaat äh, mhm. will ich gar nicht reden. Ich habe den Eindruck, dass, was, dass diese Nummer in mhm. Essen und Mühlern nicht das, nicht in so eine mhm. Richtung geht, aber was ist? genauer war, ob die dort auch irgendwelche dienstlichen Sachen ausgetauscht mhm. haben und deswegen dann auch Menschen passiv diesen Gruppen angehörten oder ob es schon, also zu welchem Zweck wurde das eigentlich gegründet, ähm, das ist, das weiß die Öffentlichkeit mhm. nicht und hab nicht, an dem Punkt bin ich da auch nicht weitergekommen. Mhm. Äh, nicht, nicht gekommen, aber ich hoffe, dass die mhm. Ermittlungen das äh, zutage Tage fördern mhm. werden. Hoffe ich auch und bei der Generalbundesanwalt bin ich auch. Ihrer Meinung bei der Generalbundesanwaltschaft. Ich würde keinen einen Gedanken, bevor wir dann zu dem eigentlichen Anlass unseres Gesprächs kommen, einen Gedanken, den Sie gerade geäußert haben, nochmal, wo ich schon die Gelegenheit habe, ansprechen. Sie sprachen von den, den in Deutschland lebenden Menschen, stammend aus der Türkei, die besonders ähm, hinter Erdogan stehen. Und da ist meine Frage, das ist jetzt keine geprüfte Untersuchung, sondern einfach nur so, die, meine Beispiele, laienhafte psychologische Deutung, hängt das nicht vielleicht auch mit einem gewissen Alltagsrassismus in Deutschland zusammen, dass diese Menschen, ich denke jetzt an Mitschüler zu meiner Schulzeit, die vermittelt bekommen haben. Ach, du kommst aus der Türkei und so weiter und so fort und ne, das, da an die Arbeit. Das ist, das spielt eine, ich, das spielt eine Rolle. Ich glaube aber und nicht, Erdogan dass du das Selbstbewusstsein ist, weil, gebracht hast. Natürlich, äh, äh, das spielt eine Rolle, aber ich glaube auch nicht, dass es die einzige äh, Erklärung ist, weil äh, wer in Deutschland zum Beispiel, das darf man auch nicht vergessen, äh, welchen Anteil äh, wer in, äh, in Deutschland, dessen äh, Wähleranteil in der Türkei auch über dem türkischen Durchschnitt liegt, das ist die HDP, die viel von von kurdischen äh, Menschen gewählt wird, äh, von vielen Aleviten, von, äh, von Linken. Ich glaube, vielleicht ist aber auch der ein oder andere Liberal in der Türkei mhm. aus Mangelung einer mhm. Partei mit Aussichten wählt. Auch das ist sozusagen eine Partei, die von kurdisch, sozialistisch, liberal mhm. äh, mit verschiedenen Schattierungen, mhm. äh, äh, die, die HDP und die, auch die Wähler der Wählerinnen und Wähler der HDP, die in Deutschland leben, ich glaube, die von denen haben viele auch ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Und trotzdem mhm. wählen sie dann nicht Erdogan. Mhm. Und die darf man auch nicht vergessen, dass in Deutschland, es ist über dem Schnitt äh, in der Türkei, aber es sind halt auch nur diejenigen, sind zum einen äh, gehen nicht alle wählen, es hat mhm. auch nicht mehr jeder die türkische Staatsbürgerschaft mhm. äh, und kann deswegen auch gar nicht wählen. Und mhm. unter denjenigen, die wählen gehen, liegt die AKP in Deutschland like ich so zuletzt, wenn ich die in erinnert habe, bei ungefähr 65 Prozent. Das ist höher als die mm. 51, also AKP und ihr Bündnispartner zusammen. Mm. Äh, jeweils äh, das ist höher als in, in, äh, in der Türkei, aber es ist auch in anderen Ländern ähnlich. Also ähm, in den Niederlanden das ist die absolute mhm. Hochburg der AKP. Da liegt sie regelmäßig über, über 70. Österreich ist vor Deutschland und dann kommt Deutschland. Mit ja. den anderen Ländern, in der Schweiz oder in Schweden zum Beispiel, da in, in, äh, liegt die HTP bei 50 Prozent. Mhm. Und, und, das ist hat, bei, und auch, auch in Großbritannien, das, ist, das hat was so also das hat zu tun. Also, das hat vor allem mit der, mit der Soziologie der Einwanderung zu tun. Die Schweiz hat nicht wie Deutschland mhm. oder die Niederlande oder Österreich Gastarbeiter aufgenommen, jedenfalls nicht in, mhm. auf die Weise, sondern welche aufgenommen und dann wieder zurückgeschickt. Mhm. Und die meisten Menschen aus der Türkei oder sehr viel, äh, die, mhm. in der Türkei, äh, die in der Schweiz leben kamen als politische Flüchtlinge nach dem Militärputsch 1980. Dann in den 90ern viele kurdische äh, Menschen. Das ist in Schweden auch äh, in Schweden ähnlich. Das ist so eine Hochburg der Politischen Diaspora der Kurden in Schweden, mhm. Großbritannien ähnlich. Keine Gastarbeiter, mhm. sondern eher Menschen, die aus politischen Gründen äh, äh, kamen mhm. und in den, in den Ländern in den klassischen, also in den Gastarbeiteraufnahmeländern setze ich diese sozusagen diese, die Soziologie der Migration fort, weil die Milieus, aus denen die meisten Gastarbeiter kamen, soziokulturellen Milieus, die wählen heute in der Türkei ja auch Erdogan. Das ist so, das entspricht sich, das okay. die, und das ist die Erklärung. Aber ähm, dafür, aber dann ist sozusagen der politische Punkt ist, wie es eigentlich sein kann, dass 60 Jahre nach der Einwanderung diese Soziologie aus der Türkei 60 Jahre lang über drei Generationen hinweg, jetzt bald die vierte Generation, sich auf so eine Weise fortsetzen können. Ja, das sagt doch etwas aus über Integration bei uns oder eben nicht. Ja. Aber ich finde es ich find's auch falsch, das allein darauf zu schieben, mhm. weil, wie gesagt, das macht nicht äh, auch andere Menschen mit, mit Rassismuserfahrung. Und wer zumindest in meiner Generation irgendwo in Deutschland aufgewachsen ist, also der eine oder andere, ich will nicht sagen, dass ich in diesem Land äh, äh, wirklich äh, ständig ausgegrenzt wurde oder so, dann, das ist nicht meine mhm. Erfahrung, aber Erfahrung mit Rassismus, die, die habe ich auch gemacht. Jetzt glaube ich so zie die kann ja, absolut. ziemlich ja. jeder, zumindest der in, in meiner Generation, ich bin Anfang der 70er Jahre in Deutschland geboren als Gastarbeiterkind. Äh, aber das ist noch lange kein Grund äh, einen, äh, einen nationalistischen und ich glaube, da stimmen wir, zu stimmen wir sofort. Und das machen zu, wir auch nicht alle. Aber äh, dennoch finde ich es etwas Wohlfeil. Man, man schaut darauf, die wählen zum Beispiel äh, Erdogan. Also Problem da. Ich finde, es ist immer auch eine Frage der Selbstprüfung einer Gesellschaft. Ich habe zum Beispiel neulich einen ähm, guten Bekannten getroffen, der erzählte mir, ähm, oder ich muss vorher noch sagen, der trägt einen Doppelnamen, denn ein Elternteil persisch, ein Elternteil deutsch und einen deutsch-persischen Doppelnamen. Arbeitet als Rechtsanwalt, verdient ordentlich hier in Berlin. Und der sagt, wenn er sich um eine neue Wohnung, ähm, ja, in Anführungsstrichen, bewirbt als, mhm. als Mietinteressent, bekommt er, wenn er den persischen Namen nimmt, auf zehn Anfragen vielleicht eine Rückmeldung. Hm. Wenn er den deutschen Nachnamen äh, nimmt, äh, alle. Und das ist im Jahr 2020 schon ein bedrückender Befund. Das stimmt. Und ich finde auch, Deutschland hat sich, aber, hat sich auch geändert, zumindest was uns anbetrifft. Wir sind ja inzwischen... Als wir kamen sind die, als die ersten Gast, als die italienischen Gastarbeiter kamen, wurden hier die, wurden in Deutschland die, die, die Aussiedler und, äh, aus, aus mhm. Deutschland und äh, den vormaligen Ostgebieten aufgewärtigt. Was hat ihre Familie in, in hat es, Meine Großeltern gehörten auch zu den Zitat sogenannten Polacken, die nämlich dann nach dem nach Zweiten 45. Weltkrieg vertrieben mhm. worden sind. Und dann äh, ins Rheinland äh, kamen und da haben die Menschen, die, die schon da waren, das sind die Polacken, die kommen. Natürlich. Und das ist so etwas, was in Deutschland auch so, ich, komm, äh, äh, äh, bei Herbert Münkler kann man das, nee, Was ist Herbert Münkler? Oder ich verwechsel gerade den Namen, nee, ich habe falsche, falsche mhm. Historiker, nee, das ist der Freiburger Historiker, ich komme gerade nicht auf den Namen, mhm. aber... Groß ist, ich glaube, das ist so das Standardwerk über die Geschichte der Einwanderung in Deutschland. Das ist nicht ja. Münkler, das ist der Freiburger, ich komme gerade nicht auf den Namen, mhm. aber äh, der das wirklich sehr nachvollziehbar und mhm. äh, anschaulich auch erzählt, wie das in Deutschland, äh, im Westdeutschland natürlich auch in der Situation nach dem Krieg, äh, äh, wo man jetzt noch keine Lust hatte, um sechs so ja. Millionen Menschen aufzunehmen, ja. aber die damalige deutsche Gesellschaft, alle, die gesamte Zivilgesellschaft, die Gewerkschaften, die Arbeitnehmer, mhm. alle Parteien, Medien, alle gesagt haben, selbstverständlich, gehören die zu uns und dass ja. niemand irgendwie einen Raum gegeben nirgendwo, irgendwie an, auch nur den kleinsten, aber äh, im, im Alltag gab es eben die Probleme. Im Alltag natürlich. natürlich. Die das änderte sich dann natürlich zuerst mit dem, mit dem, mit dem das sich mit dem, mit dem, mit dem Wohlstandsanstieg. Das änderte sich aber auch dadurch, dass die, dass die nächste Generation kam. Ja. Also dass die Quatsch, nicht die nächste Generation, die nächsten Einwanderer kamen. Erst die Italiener, Spanier, die Griechen, andere, die dann plötzlich auf die man dann gemeinsam äh, runterblicken konnte und die die Scheißjobs dann übernommen haben. Dann kamen die Türken. Äh, die Türken sind inzwischen, vor allem die, die Gastarbeiter äh, Türken, die sind hier ein großer Teil, sind natürlich nicht alle, aber äh, auch als ich jetzt auch bei meiner Recherche, ich komme in die CDU äh, rein und der, der Referent dort ist, äh, heißt Hassan und hat denselben äh, ähnlichen äh, Background äh, wie ich. Und egal, wo man hinkommt, mhm. das ist in Westdeutschland heute was völlig anderes. Mhm. aber ähm, Ähnliche Mechanismen laufen heute immer noch ab, und ich glaube, weniger bei uns. Mhm. Und da finde ich es auch äh, manchmal auch unlauter, von, von, auch teilweise von Kollegen von, äh, von mir, den ähnlichen Background haben, die dann sozusagen so zu tun, als ob sie von, äh, als ob sie selber hier so super diskriminiert und ausgegrenzt mhm. werden, was mhm. sie aber eigentlich nicht sind. Was das heißt, aber nicht, dass andere Menschen das heute nicht passiert. Und ich glaube, gerade diese Sachen, worüber wir anfangs gesprochen haben, die Sachen in essen, das große Thema in Essen auch für die Polizei Essen diese sogenannte Clan-Kriminalität ähm, die die in Essen gerade also die in den letzten das ist das sind die Malhami äh, äh, ich kenne die Geschichte, wenn ich die mhm. Menschen aus, Liban also ursprünglich mhm. aus der Türkei stammt, von denen viele in den Libanon dann gingen in den 20er und 30er Jahren und dann im Zuge des libanesischen Bürgerkriegs nach Deutschland kamen, wo es auch unklar ist, sind das ist jetzt eigentlich ursprünglich Kurden oder Araber oder Araber? Heute staatenlos sind. Nein, die sind staatenlos. Und da sagte man an, an Vertreter von Ihnen, so eine Community, Arbeiter sozusagen, auch Stadtrat der Grünen in Essen, Ahmed Ormahlrat, mit dem ich mhm. dort auch sprach, der, der meinte, wir waren eigentlich hier auf einem guten Weg. Trotz dieser anfänglichen Probleme, ja. aber meine Leute auch im Libanon, die waren nicht bei der, ne, keine extremistischen Parteien dabei, weder bei den Arabern noch bei den Kurden und so, das hätte, das hätte eigentlich eine gute, und dort auch ja auch nicht so beheimatet, das hätte eigentlich eine gute Integrationsgeschichte werden können. Und dann begann vor 20 Jahren diese Geschichte mit den sogenannten schein dass Leute, Aufenthaltstitel, die sie hatten, dann plötzlich auch entzogen wurden, die, wurden dann, die kamen danach, nachdem sie schon teilweise 10, 15 Jahre in Deutschland lebten, Kam, wurden wir dann, kamen die dann in ungesicherte Verhältnisse und jetzt hat man diese, dieses dauernde Gerede von Familienclans, Familienclans und, und Ahmad Omarat sagte mir auch, das ist natürlich bei jungen Leuten, wir haben in Essen hier viele auch, nicht nur vor dem ethnischen Hintergrund, mhm. sondern auch andere äh, schwierige soziale Umstände, mhm. Bildungsprobleme. Armut, Perspektivlosigkeit und für solche jungen Leute. Und wenn dann, wenn die ständig hören, Clan, Clan, Clan, dann ist das, dann nehmen die das als Identitätsangebot. Ja, klar. Die, die, die, die finden das dann geil. Und die finden das geil. Ja aber das ist, Aber diese Erfahrung, die die die Gastarbeiter vor, hier vor 20, 30 Jahren gemacht haben oder, oder, oder noch länger, die machen heute andere Menschen in diesem Land. Mhm. Und deswegen ist es Herrn Reul, ich, ich finde das wirklich, ich finde es interessant, weil auf der einen Seite hat man ihm das richtig angemerkt, seine Überraschung, aber über diese Vorgänge in der Polizei Nordrhein-Westfalen. Aber diese Überraschung wiederum, die finde ich überraschend, mhm. weil äh, ich glaube, dass dieses Gerät, das gerade von Herrn Reul in Nordrhein-Westfalen seit ein paar Jahren wo, äh, äh, äh, seit der Innenminister ist, sozusagen mhm. so ein politisches Programm gemacht wurde, wir bekämpfen die Familienclans, mhm. äh, dass das auch mit Polizisten auch was anstellt. Und dass der ein oder andere äh, Polizist, der da vielleicht auch hier daran beteiligt war, mhm. kenne ich die Einzelfälle nicht, aber nur sozusagen von der Logik her, der ohnehin vielleicht in, bestimmten, mhm. äh, in eine bestimmte Richtung, Richtung denkt, auch negative Erfahrungen mit, mit solchen Menschen macht, aber sich dann auch von der Politik bestärkt führt und dann vielleicht den nächsten Schritt von, äh, von der Bekämpfung der, der, der, der äh, Clan-Kriminellen dann äh, den, äh, gedanklich, den ersten, mhm. zumindest gedanklich, äh, dann noch eine weitere Radikalisierung mhm. vornimmt. Ich glaube, das ist, das ist naheliegend. Und äh, so gesehen gehört für mich zur Aufklärung dieser Geschichte, gehört natürlich auch die politische Verantwortlichkeit. Und äh, ich meine, dass da auch, äh, dass da gerade die, äh, die, der nordrhein-westfälische Innenminister einen, äh, einen Anteil gerade in Essen hat. Ja, trägt. und ähm, wenn ich einen Gedanken aufnehmen darf und weiter ähm, spinnen darf. Man muss natürlich Menschen auch eine Perspektive geben. Wenn die Perspektive ist, ich bin staatenlos und habe keine Chance auf Einbürgerung in Deutschland, auf den Pass. Ähm, ich habe keine Chance, äh, etwas äh, mir aufzubauen durch Arbeit. Ich meine, was ist dann die Alternative für die Menschen? Ich bin generell der Meinung, wir müssen in unserem, in unserem ähm, äh, Einwanderungsland Deutschland uns an den erfolgreichen Ländern orientieren, die Einwanderung gekonnt haben. Das heißt für mich, ich bin der Meinung, wir brauchen doppelte Staatsangehörigkeit in der ersten Generation. Oder Also sonst muss man ja aufgeben, wenn man deutscher Staatsangehöriger werden will. Ich finde, in der ersten Generation sollte man auch zwei haben, meinetwegen in der zweiten und so weiter auch. Als positives Integrationsangebot. Wir fragen nicht nach deiner Herkunft, sondern wenn du dich uns zugehörig fühlst, der Pass ist für dich möglich und im Grunde schon während auch des Asylverfahrens bei Flüchtlingen sofort Arbeitserlaubnis, ab dem ersten Tag. Natürlich, das finde ich, und ich finde auch mit dieser doppelten Staatsangehörigkeit oder, äh, oder es ist nicht nur diese doppelte Staatsangehörigkeit. Ich, wissen Sie, wann in Deutschland die Einbürgerung in, in Deutschland am leichtesten war? Ähm, ich würde sagen, ähm, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Weil damals mein polnischer Urgroßvater. Ach, zu Beginn, okay. Ja, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der ich, äh, ist, der ist von jetzt auf gleich, ähm, ist der ein, wie man damals sagte, eingedeutscht worden. Okay, dann in der Bundesrepublik am, am einfachsten. Oh, gute Frage. Ähm, wenn Sie so fragen, ist es überraschend. Ich sagen, das ist, Konrad Konrad Adenauer, aber, das ja? ist sogar. Nein, nicht Konrad <lacht> Adenauer. Das, das ist etwas, was kaum jemand weiß. Ich, ich wundert mich jetzt auch nicht, dass, es, dass sie das auch nicht wissen, obwohl ja. es in eine Zeit fällt, in der ihre Partei Regierungsverantwortung trug. Ja, dann war es 1980. Nein, 1991 bis 2000. Okay. Exakt in der Zeit, weil ähm, wenn, wir jetzt, wenn sie das jetzt interessant finden, mhm. wir können jetzt auch darüber an dem Punkt auch weiterreden, wenn, wenn sie jetzt Ihr Fragenkatalog, wenn das jetzt. Es ist ein gibt. offenes Gespräch. Und, das ne? war nämlich, das war die Sache damals, dass in, in den 80er Jahren war das ein großes Thema, das kommunale Wahlrecht für Ausländer. Was mhm. eine politische Forderung war, auch von, von, von Einwanderern äh, von den Grünen, und dann wurde das eingeführt in, in Schleswig-Holstein und Hamburg. Die Baden-Württemberg und, und Bayern und die CDU-CSU-Bundestagsfraktion äh, Bundestagsfraktion haben dagegen geklagt, Verfassungs ich nicht, Verfassungsklage, hm. ich Verfassungsklage, das im Normkontrollverfahren, ja, ja. Norm und äh, haben diese Klage auch gewonnen, aber es wurde ein kleines Eigentor auch für die CDU, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, naja, der Gedanke in Hamburg und Schleswig-Holstein in den Bundesländern dass es ein Problem ist für eine Demokratie, wenn Wahlbevölkerung und Staats- und, und Wohnbevölkerung auseinanderklaffen, dass das für die Demokratie ein Problem ist. Das ist ja richtig. Der richtige Weg dazu ist aber nicht die Änderung des Wahlrechts, sondern des Staatsbürgerschaftsrechts. Mhm. Deswegen haben sie dieser Klage recht gegeben, das kommunale Wahlrecht für Ausländer, damals gab es doch, diese, mhm. das auch für EU-Bürger, das, ja das wurde erst viel später geändert, das wurde einkassiert, aber verbunden war das mit dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts an den Gesetzgeber, die, die, die, die Einbürgerung zu, zu erleichtern, weil bis dahin gab es keinerlei Anspruch darauf. Sie mhm. hatten unter... Es war reine Ermessenssache, mhm. es gab Einbuchungsrichtlinien, weil sie 1981 gesagt haben, in den Einbuchungsrichtlinien aus dem Jahr 1978, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, steht, damals sozialliberale Koalition, die Bundesrepublik hat kein Interesse daran, Interesse daran die Zahl der deutschen Bürger künstlich zu erhöhen. So hat man das gesehen. Das war eine reine Ermessenssache. Und 1991 wurde erstmals ein Anspruch eingeführt. Aber das war natürlich in der Zeit, das hat die Kohleregierung, die musste das machen, mhm. unter Innenminister Wolfgang Schäuble. Äh, die haben das eingeführt. Schwarz-Gelb. Aber, Schwarz ja. aber das war kein, öffentlich auch kein großes aber Thema. So aber 2000 war es dann beendet? 2000, nein, 2000 passierte dann was anderes. Die haben dann... Äh, äh, das war kein großes Thema, weil damals auch deutsche Einheit, da waren ganz andere Themen, auch offen, dann in Sachen Integration, Rassismus, ging es dann plötzlich um, um, um, dann hatten wir Hoyerswerda, Rostock, die Anschläge, die Pogrome, das war damals, das hat auch die politische Diskussion in der Zeit bestimmt. Aber bei den Einwanderern hat sich das, ich wusste, ich habe das von Anfang an mitbekommen, ich war auch, noch, auch schon als sehr politisch interessiert, ich habe dann mhm. sofort äh, den deutschen Pass beantragt und mhm. habe in Flörsam am Main meine Heimatgemeinde war ich dann der Erste, äh, der Erste, der nachträglich eingebürgert wurde. Das war das war toll. Die Beamten dort waren auch, das haben die von sich aus gemacht, ja. eine kleine Zeremonie organisiert, ja. weil, so, weil sie die Deutschwerdung eines Menschen, das kannten ja. die gar nicht. Das haben die <lacht> zum ersten Mal und haben das war aber nett Haben gemeint, sie ein Grundgesetz überreicht Ein bekommen. Grundgesetz und äh, Verfassung des Landes Hessen in, in einem Bändchen. Ist das schade, dass, sie, dass das nicht Schule gemacht hat? An äh, eine, eine Langspielplatte, musikalische Grüße aus Flörsern. <lacht> <lacht> ja. Mit, mit dem Bürgermeister mit, mit, und, und Aufnahmen des örtlichen ja. Akkordeonvereins ja. und sowas. Und äh, nicht die Einbürgerung, das ist das Dokument, das hat jemand, das hat der Regierungspräsident unterschrieben, aber das Begleitschreiben dazu, was ich vorher dann bekommen hatte, aus dem Test Regierungspräsidium. Eins, zwei, drei, Test, des GOM und der Sparer. Der Test klingt jetzt aber eher äh, wer so naja, das ist sowieso? das ist der Deutsche Bundesverband. Hier <lacht> <lacht> ja, sind auch noch viele Faxgeräte. Ähm, Jedenfalls haben die dann genau, äh, das Begleitschreiben. Das Begleitschreiben, das war unter, unterschrieben von einem Herrn Papa Dimitris. Und ich habe mich zwar damals auch schon gefragt, äh, wie kommt Herr Papa Dimitris ins Regierungspräsidium dort? Damals war das oder so. Cool. Aber ich dachte ihm andererseits, geil, weißt du, wenn jetzt hier die Griechen die Türken äh, anbürgen ja, an Deutschland. Kommt, ja. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, ich ich aber das war nett gemeint. Aber was es damals nicht gab, mhm. das was es damals nicht gab, es gab keinerlei Tests. Keine Sprachtests, keine, keine Wissenstest und auch diese Forderung, die Forderung, die bisherige Staatsbürgerschaft aufzugeben, die stand zwar im, dann im neuen Staatsbürgerschaftsrecht, aber es gab eine Gesetzeslücke, weil das alte Staats-, das Reichs- und Staatsbürgerschaftsgesetz von aus dem Jahr 1912, und 1913 in Kraft getreten, das war Geschrieben in einer Zeit, wo Deutschland noch kurz davor eine Generation vorher noch Ausbürgerungsland war. Deswegen hat man im Hinblick auf die Deutschen, die ausgewandert waren, hat man damals 1912 in dieses Gesetz geschrieben, ein Deutscher, der im Ausland lebt und freiwillig und ohne die Zustimmung der deutschen Behörden eine andere Staatsbürgerschaft annimmt, hat seine deutsche Staatsbürgerschaft verwirkt. Diese Bestimmung hat über all die Jahre, die Nazizeit, die Bundesrepublik, auch in dieses neue Gesetz hat genau diese Bestimmung sich gerettet. Das Ergebnis war, dass viele äh, Türken in Deutschland ähm, aus der türkischen Staatsbürgerschaft ausgetreten sind, die Deutsche angenommen haben und dann wieder die türkische angenommen haben. Das war nicht im Sinne des deutschen Gesetzgebers. Helmut Kohl, hat irgendwann haben die deutschen Behörden, die sind ja auch nicht doof, und die, Deutsche, und die Bundesregierung, irgendwann haben die davon Wind bekommen. Helmut Kohl hat sich dann bei, bei mesut was beschwert, aber es ist nichts passiert. Mhm. Das war, über diese Tür sind viele, also gerade die Türken. Und dann gibt es natürlich auch noch Länder, das war damals so, das ist bis heute so, wo deren äh, es gibt sozusagen Ausnahmen, also wenn, wenn eine Anbürgerung mit unzumutbaren Härten verbunden ist. Wenn, Heimat, wenn das Heimatland sich weigert, jemanden nicht aus, äh, auszubürgern, das war bei mir der Fall, weil die Türkei jung, junge Männer, die keinen Wehrdienst abgeleistet haben, nicht ausgebürgert hat. Deswegen wurde ich ganz offiziell als Mehrfachstaatsangehöriger mhm. eingebürgert. Und es gibt auch Länder, die prinzipiell nicht ausbürgern, wo das rechtlich nicht möglich ist. Die werden, immer als, die werden sowieso mit der doppelten Staatsbürgerschaft versehen. Aber für die Türken war das die Hintertür. Und dann kam Rot-Grün mit diesem Gesetz, was auf der einen Seite viel positiv auch geändert hat für die Neugeborenen, ja, die mhm. dann sofort ohne irgendwelchen Aufwand erstmal die Staatsbürgerschaft bekommen haben. Ich glaube, das hat den Diskurs in Deutschland mhm. über, ist Deutschland ein Einwanderungsland oder mhm. nicht. Spätestens damit war diese Disku Diskussion, die ja damals auch schon kontrafaktisch war. Gastarbeitern also, Gastarbeiter. Da ja. mussten auf die Straße gehen oder auf den Fußballplatz oder wo auch immer. Äh, aber das war damals ge gegessen. Aber für diejenigen, für die Generation meiner Eltern, mhm. wurde mit, Rot, mit die, diese Sprachtests und also Sprachtests und Wissenstests äh, wurden damals eingeführt und diese Hintertür, nämlich die Formulierung "ein Deutscher, der im Ausland lebt", mhm. das waren ja Deutsche, die im Inland lebend eine andere mhm. Staatsbürgerschaft. Mhm. Das hat Rot-Grün auch geschlossen. Mhm. Das ist etwas, das kaum jemand weiß. Aber ich mhm. finde, das ist etwas, womit sich die CDU und sie quasi mhm. als damals als Regierungspartner auch durchaus auch brüsten können. Mhm. Äh, es war, weil, und und man kann natürlich sagen Sprachtest, Wissenstest. Das muss man doch, das kann man doch von einem deutschen Staatsbürger abverlangen. Das Und da sagen, finde ich, ja. das finde ich, es kommt auf die, man kann, man, das finde ich, ja, das, so kann man, so kann man spielen, spielen, aber man kann die Spielregeln nicht nachträglich ändern. Mhm. Und bei meine der Generation meiner Eltern, mein Vater wurde, wie viele, viele andere, wie hunderttausende andere auch, im deutschen Konsulat in Istanbul wurde wurde ein Gesundheitscheck unter, unterzogen. Ist der Mann gut genug, um hier gesund genug, um uns hier als Arbeitskraft zu nutzen? Und er kam wie viele andere auch natürlich in dem, im Glauben, ich arbeite hier ein paar Jahre und dann gehe ich wieder, gehen wir wieder mm. in zurück in die Türkei. Also mein Vater ist vor zwei Jahren verstorben, hat auch immer gesagt, das ist so, es war unser Versäumnis, mm. dass wir hier nicht richtig Deutsch gelernt haben. Aber okay. letztlich war das so ein Missverständnis auf beiden Seiten, mm. dass das nur vorübergehend ist. Aber er hat natürlich am Ende, wir haben ihn dann am Ende auch in flesser beerdigt. Mm. Und, äh, Weil das dann auch seine Heimat war? Ja. Mm. Und der natürlich hier über Jahrzehnte hinweg Steuern bezahlt hat. Der keinen, der den deutschen Pass dann auch bekommen hat, in der Zeit nämlich, als das leicht möglich war. Und nach diesem Rot-Grün-Gesetz, nach dieser Gesetzesänderung, und was überall eingeführt wurde, hätte mein Vater hätte danach, nach 2000, den deutschen Pass nicht mehr bekommen können. Mhm. Und das finde ich gerade bei der Generation, wo es sozusagen dieses wechselseitige, große Missverständnis gab, dass ja. das nur vorübergehend äh, sein sollte. Dass die hier, Gastarbeiter ja schon enthalten Richtig, die aber ne? jahrzehntelang gelebt haben, die mhm. hier Steuern gezahlt haben. Dass sie und das ist ja der Anfang der Demokratie, des, des demokratischen Gedankens steht ja, dass, der steht ja, dass ich zahle Steuern, also will ich mitreden, was mit diesen Steuern passiert. Das ist der, das ist der, der, mhm. der, der Grundimpetus der französischen Revolution gewesen. Mhm. Und deswegen meine ich, dass man äh, äh, bei Menschen gerade aus dieser aus dieser Generation, äh, dass es nicht fair ist, dann im Nachhinein zu sagen, wenn du, hier 50, du hast hier vielleicht 50 Jahre Steuern bezahlt, aber wenn du Deutscher werden willst, dann musst du hier aber auch wissen, wie der zweite deutsche Bundeskanzler hieß. Mhm. Das ist nicht fair. Mhm. Es ist schief gelaufen, es ist wechselseitig okay. schief gelaufen, aber da finde ich, es ist eine Frage von mhm. Fairness, und auch eine, Frage, auch eine Sache von Dankbarkeit, mhm. da zu sagen, da verzichten wir da drauf. Was anderes ist, wenn Menschen jetzt nach Deutschland kommen, dann zu sagen, okay, das finde ich legitim, das ist das, das sind die Regeln, das ist das, was wir dir bieten und das ist das, was wir von dir verlangen. Mhm. Das ist okay. Deswegen würde ich das auch nicht für alle, für alle Zeiten, aber für die Generation, ja. die hier jahrzehntelang Steuern gezahlt hat, die auf, auf, auf Grundlage auch dieses beidseitigen Missverständnisses hergekommen ist, aber der jahrzehntelang hier Steuern gezahlt hat, soll über sein, äh, sein, sein Kreuz, doch mitbestimmen mit können, was mit diesen Steuern äh, passiert mm -hmm. und das mit dem Deutschen, naja, das ist halt auf beiden Seiten rumgelaufen, aber das, ist, das kann man dem Nachhinein nicht mehr ändern und immerhin, äh, dank, äh, dank die, äh, äh, so wie das in den 90er Jahren geregelt war und was für viele, für gerade auch für Ältere, mm -hmm. das hatte bei Ihnen auch zum Teil nicht nur emotionale Sachen, warum es an der alten Staatsbürgerschaft hängt, das, sondern auch, was passiert, wenn Sie soziale äh, Versicherungsansprüche in Ihren Heimatländern haben oder dort Eigentum erworben haben, was passiert damit? Das mm -hmm. spielt ja auch eine Rolle, ähm, äh, äh, zumindest war es, weil es in den 90er Jahren so lax, sage ich mal, gehandhabt wurde, mhm. äh, aber was mhm. fair war, diese Lachsheit, wo eigentlich vielleicht auch eine Unbedachte war, aber das, das hat zu einer äh, fairen Behandlung geführt, selbst wenn das den, selbst den beteiligten Politikern gar nicht, oh, das gar nicht bewusst Das ist ja auch genau war. meine Meinung heute. Äh, wer eingebürgert wird in der ersten Generation, soll auch seine alte Staatsangehörigkeit behalten können. Ja. Äh, also, weil wie Sie sagen, man hat noch Verbindungen dahin, Eigentum, Erbschaft, Sozialversicherungsansprüche und so weiter und so fort. Also diese Entscheidung, entweder oder, für welchen Pass, die, die hat doch auch nichts, nichts mit der Realität zu tun. Wir haben doch alle auch, ich sag mal, mehrfache Identitäten. Ich bin Europäer, ich bin Deutscher, ich komme aus dem Bergischen Land. So, das sind ja mehrfach Identitäten, das macht sich ja nicht fest an einer Staatsangehörigkeit, wie so manche immer immer äh, darstellen wollen, insbesondere auf der äh, konservativen Seite. Nein, und es hat natürlich auch diese, äh, äh, dieses Festhalten an, dem, an der Identität, äh, an den Das Pass. Bei einigen hat das, auch was, äh, äh, hat das auch was mit Nationalismus zu tun, mhm. aber das muss man auch sehen und gerade bei der älteren Generation, das sind nicht unsere Generation, aber mein, äh, äh, ich glaube die Generation mhm. unserer Eltern, die sind noch im Krieg geboren ja, und Menschen, die noch Krieg gerade Krieg mitbekommen sagen. Etwas, was man von vielen hört und zwar ja. auch nicht nur von Nationalisten. Ja? oder gerade aus der Generation, früher auch öfter gehört hat, das ist Deutschland. Mhm. Ja? Auschwitz ist den natürlich auch ein Begriff. Klar. Und dieses dieses Gefühl, also dieses, dieses Irrationale, aber halt nicht, aber halt auch nicht Unbegründete, es ist, es ist ein Gefühl, es ist kein Argument, aber was, was ich zuletzt, was ich in Deutschland, was Anfang der 90er Jahre, wir sprachen gerade von, den, von der Pogromwelle damals, das war damals bei vielen Leuten in aller Munde, den Pass, sozusagen. wenn das hier wieder in Richtung Faschismus oder so, mhm. äh, äh, umkippt, dann ist unser alter Pass, es bedeutet unsere Lebensrettung. Mhm. Ja. Weil äh, den, den jüdischen Deutschen, die wurden, bevor sie, bevor sie vernichtet wurden, hat man denen die Pässe entzogen. Das waren die, Jü die jüdischen Deutschen, die in, ähm, in Auschwitz und im Holocaust ums, äh, ermordet wurden, das waren staatsrechtlich äh, gesehen, waren das, keine, äh, äh, waren das keine Deutschen, die hat man vorausgebürgert sagen, ein Pass ist ja auch immer, die Staatsbürgerschaft ist ja immer das Recht darauf, Rechte zu haben. Ein und das war, und ja. das war etwas, was, was, das ist so etwas, was ja. damals, ich glaube, in der früheren, in der älteren Generation, ich glaube, noch viel verbreiteter als heute, aber auch heute ist das so, so ganz weg ist dieses Motiv bis immer, immer noch nicht. Das ist unsere mhm. Rückversicherung. Wer weiß, wohin dieses Land sich entwickelt und dann hat man und auf der anderen Seite... Wornlessen. hört man von Konservativen so in Diskussionen, die ich führe, dann über so Staatsangehörigkeitsthemen, da kommt dann von... Sag mal, ähm, Herkunftsdeutschen gegen den doppelten Pass. Das Argument, ja, aber wenn einer zwei Pässe hat. In in welcher Armee leistet er denn dann Dienst? Das, das was für aber ein uralt Argument und was für ein Bild auch von von von, von äh, Nation dahinter steht. Man, also äh, im Krieg muss man sich doch entscheiden. Also äh, finde ich schlimm Also das schlimm ist überholt, alt, natürlich. Ja. Das ist aber auch ein merkwürdiges Verständnis von äh, äh, was da, was da so durchschimmert, deswegen finde ich diese diese Integrationsdebatte, die ist ähnlich wie die Rentendebatte. Das steckt ja, da steckt ja, immer sehr viel drin. Das ist eigentlich, mhm. die ist eigentlich auch ganz lustig, weil da so Vorstellungen so deutlich werden, die, mhm. die, die, so, die so, mitschwingen und da, das, das sagt natürlich auch dieser Spruch: Man kann nicht Diener zweier Herren sein. Mhm. Das zeigt An natürlich, was die Identitäten festmachen auch, ne? ja, aber auch, auch das Verhältnis von wie man das Verhältnis Bürger von und Staat, Staat. Bürger und Staat sieht. Natürlich. Ein Bürger ist nicht Diener des Staates, also nicht in der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist umgekehrt. umgekehrt. Das ist umgekehrt. Ja. Deswegen ist diese Frage auch Quatsch. Ja. Also hätte man im, sozusagen zwischen äh, bist du Diener mhm. des äh, deutschen Kaisers oder des osmanischen Sultans der diese Frage mhm. hätte man so fragen stellen können. Aber nicht äh, die für eine demokratische Gesellschaft Aber Konservative argumentieren ebenso. Also der alte Republikanismus sagt ja auch, man dient der Republik und so weiter, während wir, Liberale, Sie, kommen wir gleich nochmal drauf, äh, mit, mit ihr, Ihren politischen äh, Positionen, wir würden es eher genauso sehen, dass wir sagen: Moment, wir versammeln uns in einem Staat, damit der bestimmte Aufgaben für uns äh, erfüllt, aber doch nicht, um Befehle entgegenzunehmen. Das ist eine Untertanenhaltung. Ne? Ohne, dass ich jetzt Konservativen zu nahe treten will, muss man es mal gibt aufpassen. Es gibt auch Konservative, auch, äh, ich glaube auch aufgeklärte äh, Konservative. Mhm. Und, ähm, und es gibt aber natürlich auch vielleicht eine Geschichte aus. Ähm, die ich mitbekommen habe, als ich im Gefängnis saß. Es geht, es geht ja. nicht um mich, es geht okay. nicht um mich, ich habe das nur im Knast mitgebracht. Ich soll ich gleich um Sie gehen, aber ähm, hm. Ach, das ist, ich will ja auch, wenn wir nicht über diese Gefängnisgeschichte reden, bin, ja. ich, bin, ich, bin ich wirklich sehr dankbar, das habe ich einfach, ich habe ein Buch darüber geschrieben, Ich, weiß, ich habe darüber ja. viele Veranstaltungen ja, also. gemacht, das ist irgendwann auch mal Gut, aber als ich im Knast, das habe ich nur im Knast diese Geschichte mitbekommen, die ich so toll fand, die ich wirklich toll fand. das war unmittelbar damals Türkei im Verfassungswahlkampf, wenn Sie sich erinnern. Und der mhm. hat ja erst, weil man keine wirklichen Argumente hatte, das war einer der Gründe, nicht der einzige, aber der eine der Gründe, die zu meiner, überhaupt zu meiner Verhaftung gespielt ha mhm. äh, geführt haben, war, mich verhaften, Reaktion aus Deutschland abwarten und dann mit Deutschland den mhm. Konflikt anzetteln. Diese Nazi-Vergleiche, dieser ganze mhm. Kram, das kam ja danach. Hat aber irgendwie, war man sich wohl nicht sicher, ob das noch den ganzen, war äh, ja noch irgendwie sechs Wochen bis zur Abstimmung, äh, also haben sie noch einen äh, Konflikt angezettelt, nämlich in den Niederlanden, als die türkische mhm. Familienministerin guerillamäßig so aus Deutschland eingereist ist, wurde dann kurz vor dem äh, Kons türkischen Konsulat in Rotterdam aufgehalten von der Polizei. Übrigens auch für Mark Rutte ein damals sehr willkommen, der sich da als harten Hund ausspielen konnte und so dann im letzten Moment doch die Wahl gewonnen mhm. hat. Ähm, und, äh, und Erdogan konnte damit mit der heldenhaften Ministerin, die da stundenlang vor der holländischen Polizei da auf der Straße aufgehalten wurde. Das war dann noch ein viel größeres äh, äh, viel besseres Kampagnenthema als mhm. der Konflikt in Deutschland, der sich an meine Person entzündet hatte. Also danach rückte Deutschland auch in die zweite Stelle. Wie auch immer, aber von dort gibt es ein Handyvideo, das ich dann auch in den über die wenigen, es gibt noch ein, zwei. Fernsehsender in Türkei, die nicht von der Region kontrolliert werden, deswegen konnte ich das auch, diese Videos auch im Original schon im Gefängnis sehen, im Fernsehen, dort äh, verbreitet wurde, und zwar erdogan anhänger junge Leute aus den Niederlanden, die da hingehen, um die Ministerin zu unterstützen und das ist eine angespannte Situation, Polizei und so, und man sieht auf diesem Handy-Video, hört man, wie einer ruft, die werden uns verhaften, mhm. und der andere sagt, nee, Quatsch, wir sind doch hier nicht in der Türkei. erdogan anhänger mhm. Also, weil wir vorhin das Thema hatten. Das, äh, ja. Also, es ist da für die, glaube ich, auch so ganz knifflig ausgegangen, gerade wenn es ums Demonstrationsrecht mhm. geht, ist auch ein Land wie die Niederlande oder auch Deutschland, dass, dass, dass werden die Grundfreiheiten auch nicht immer so gewährt, wie sie gewährt sein sollten. Aber was ich interessant fand, dieses Grundverständnis, weil wir vorhin auch das Thema hatten, wie viele Leute wählen denn Erdogan und so, was ich äh, da auch wie ich so auf eine sehr schöne Art dokumentiert sah, ähm, war, das selbst in, in dem Fall in den Niederlanden aufgewachsene junge Deutsch-Holländer äh, äh, sehr genau wissen, was sie an einem Land wie der Niederlande haben und was ja, das von der Türkei wir unterscheidet. unterscheidet. Wir werden mhm. die, die wollen uns verhaften, Quatsch, wir sind doch hier nicht in der Türkei. Mhm. Sie haben es äh, gerade selbst schon angesprochen, Sie wollen eigentlich nicht so über diese Themen sprechen, deshalb äh, sage ich erstmal äh, vielen Dank, ich habe was gelernt. Und zweitens, eine zweite Sache haben wir auch erreicht, nämlich äh, Sie sind jetzt nicht hier, um Sie selbst zu zitieren als wie haben Sie gesagt, wandelndes Mahnmal für Pressefreiheit, weil wir jetzt über viele andere Dinge gesprochen mhm. haben. Nur wäre es eine fatane Chance, nicht zumindest noch ganz kurz auf Türkei und ähm, auf das, was seinerzeit passiert ist, zu sprechen zu kommen. Ich habe sie gar nicht vorgestellt, weil sie in Deutschland ja ähm, äh, große Bekanntheit erlangt haben. Vielleicht darf man sagen, unter widrigen Umständen, wider Willen und äh, insbesondere durch durch die einjährige Haft in der Türkei. Und ich erinnere mich an die ähm, Free Dennis äh, Kampagne. Ich erinnere mich daran, dass die Welt einmal äh, eine Ausgabe gemacht hat, wo man ihre Zelle ähm, ähm, sehen konnte. Weil man konnte die, die, die Zeitung ausfalten mhm. und auf den Boden legen. Und dann war die Zelle äh, da, in der sie da ein Jahr zugebracht haben. Ähm, ich will jetzt das alles nicht nochmal aufarbeiten. Sie haben in der Tat ein Buch geschrieben, ähm, agent -Terrorist. Mhm. Ähm, und ich glaube, viele haben das auch, wie ich selbst, so mit, mit großer Anteilnahme und, und ähm, großer Aufmerksamkeit verfolgt. Aber ähm, die Frage nun ist, ähm, das fand ich damals faszinierend, Sie haben nämlich gesagt, ähm, Ihre Freilassung damals, dass ähm, Erdogan sich davon politische Vorteile äh, erhofft habe. Ähm, also nicht nur ähm, die Haft, sondern auch die Freilassung sei, sei politisch motiviert gewesen. Können Sie das nochmal ausführen, was... Das ja, natürlich, das also, ist äh, ja, grundsätzlich in der Türkei ist, Erdogan spricht so gerne von Jetzt kommen wir dem Jahrestag sogar recht nahe, aber es ist so, vor zehn Jahren hat er es in den Raum geworfen, die Türkei 2023, ja, mhm. so als Chiffre zum 100. Geburtstag der Republik. Inzwischen spricht er ja im Jahr 2053, dann jährt sich zum 500. Mal die Eroberung Konstantinopels, außer bis dahin, bis dahin nur, nur wirklich lange Zeit. Mhm. Aber eigentlich, das ist alles nur Blabla. Bla, weil eigentlich weiß die türkische Regierung auch heute nicht, was in sechs Wochen passieren wird. Es ist, es ist so eine Politik, die vielleicht noch stärker als äh, auch als die Politik in demokratischen Ländern von der Hand in den Mund lädt von, äh, von, der, von einer Situation zur nächsten, sich, sich rettet damals, als, als, als, äh, als man mich verhaftet hat, auch den, den Konflikt mit den Niederlanden, den man angezettelt hat, der Hauptinvest das, Haupt, das, das Land, die Niederlande, das bei den Direktinvestitionen in, in die Türkei an erster Stelle steht. Aber trotzdem, in dem Moment war es das Wichtigste, dieses Referendum. Und äh, dann sind da auch selbst wirtschaftliche Interessen, die er dort immer wichtig sind, aber sie sind nicht unantastbar und im Zweifel ist das politische Interesse äh, kommt als erstes und das politische Interesse steht ähm, äh, ist nichts anderes als der eigene Machterhalt. Weil Überleben. Erdogan weiß, weil Erdogan genau weiß, in dem Moment, wo er die Macht ab äh, abgibt, erwartet ihn und seine ganze seine ganze Clique erwartet nicht äh, ein ruhiger äh, oder ihn erwartet nicht ein Lebensamt in Marmaris, sondern ihn erwartet der Knast. Mhm. Und deswegen ist es ist es äh, er ist dazu bereit, jeden Schritt alles zu machen und das ist genau das Gegenteil davon, das hat man bei den, mit, den, mit den Kurden gesehen, die mhm. Annäherung an die PKK, Friedensverhandlung, was ein mhm. sehr richtiger Schritt war, wie ich fand, hat dann 2015 dazu geführt, dass die AKP erstmals die absolute Mehrheit verloren mhm. hat, dann das genaue Gegenteil, plötzlich wieder in eine Eskalation mhm. gegangen, die, die es zuletzt Anfang der 90er Jahre gab, mhm. also wirklich eine totale Eskalation. Dann vor der Kommunalwahl in Istanbul, als man den, als die AKP eigentlich verloren hatte, der AKP-Bewerber, wo man die, die Wahl einfach für ungültig erklärt hat, wo dann Erdogan sich Hilfe von Abdullah Öcalan erhofft hat, mhm. der sogar bereit war, mit ihm die auch zu gewähren, Nuselatin ja. Demirtas, der äh, seit vier Jahren inhaftierte mhm. Vorsitzende, damalige Vorsitzende der HDP, der hat sich dann aus dem Knast herausgemeldet ja. und hat gesagt, quasi so, bitte geht mir zu Liebe wählen. Also, Allein bei diesem Thema Kurden, da sieht man, das ist, es geht nicht um politische Inhalte, ob man jetzt das, das ist äh, bei alles, was war das der öffentliche Druck der aus Deutschland. Deutschland. Bei, der ist, bei mir war es ähnlich, bei mir es ging damals um diese Verfassungskammer, das war das Wichtigste. Dann hat er aber gemerkt, dass. Äh, ähm, dass das Interesse der Bundesrepublik äh, und auch der Bundesregierung, die ja ihrerseits unter Druck stand, mhm. ja, auch der Opposition, äh, der Zivilgesellschaft, also die, Bundesreg mhm. die Bundesregierung, das weiß ich auch, die hätte da gerne nicht so viel drüber geredet, die musste aber auch ständig, weil es auch immer wieder gefragt immer wurde, Druck, immer, immer Druck. Ja. Und ich fand das super, ich, ich, ich hab, ich, für mich war das so wie ein, wie, wie ein, wie ein Orchester. So, wo auch die Opposition ihre Rolle hatte, wo die Zivilgesellschaft eine Rolle hatte, wo auch die Bundesregierung eine Rolle hatte und natürlich kann der Bundesaußenminister anders sprechen als ein Oppositionspolitiker, das war mir alles völlig klar, aber das Ergebnis war, dass die Bundesregierung diesen Druck an die Türkei weitergeleitet hat. Und und nachdem man sich Ende 2017 mit den USA völlig überworfen hatte, eine Wirtschaftskrise, deren ersten Tiefpunkt dann im Sommer 2018 wir erlebt haben, ich mhm. denke, der, der nächste steht bevor, aber die zeichnete sich damals schon ab, die mussten das Problem mit, der, mit, mit, mit Deutschland aus dem Weg schaffen. Und am Ende ging es, er hat noch versucht, so einen Gefangenenaustausch, das, das, ja. das war eine Geiselnummer dann über Monate hinweg. Das hat auch nicht geklappt und am Ende war das dann auch nicht mehr wichtig, weil äh, dann hat er zuletzt noch irgendwelche Waffengeschichten noch versucht dabei rumzukriegen, aber am mhm. Ende ist die Frage, ob die Deutsche, ob die Leopardpanzer in der äh, türk die, die türkischen Armee, ob die eine, eine, eine Absicherung gegen Minen haben, daran entscheidet sich nicht Erdogans politische Zukunft. An der wirtschaftlichen Frage, die ist schon wichtiger. Und mhm. das war das, deswegen war das der Punkt, wo er dann gesagt hat, ich soll abhauen. Er ja. hat ja, mit, mit Gabriel auch ausgemacht, okay, ich lasse den laufen, aber ihr sorgt dafür, dass er verschwindet. Der konnte dass der, der, der war total genervt von mir. Mhm. Also das hat er auch in, in einem Interview auch mit der Zeit, mit Giovanni Lorenzo auch gesagt, äh, noch ein paar Monate vorher schon. Ich verstehe die Deutschen nicht, die, die wörtlich, die gehen schlafen, stehen auf und sagen, Dennis, ja, was ist an diesem Typen so <lacht> besonders? Der, die waren am Ende so genervt von mir, ja. Ja, dass die mich raushaben Da sieht man die Macht von Soft Power. Ja. Mhm. Und, und ich fand, ich fand auch, das ist für jemanden, der, ich habe ein Jahr im Gefängnis verbracht, war jetzt nicht ganz wenig, aber allein im Vergleich zu Selain der, äh, der sitzt seit vier Jahren zu vielen anderen, auch die in der Vergangenheit in der Türkei äh, Schlimmes erlebt haben, ist, jetzt bin ich, ich bin wirklich nicht der größte Leidtragende von, von Unrecht, von, von politischen Motivitäten, mhm. Unrecht in der Türkei, aber ein Jahr im Knast, davon größte Zeit, äh, größte Zeit in Isolationshaft, also auch nicht ohne, und irgendwie hatte ich das Gefühl, so naja, aus, aus, aus der Isolationshaft heraus den Machthaber, den absoluten, quasi aber mhm. weitgehend absoluten mhm. Herrscher dieses Landes dazu zu bringen, dass er so genervt von mir ist, dass er sagt, hau ab, verschwinde! Mhm. Das, ist schon eine, das ist schon eine Leistung, auf die ich stolz bin, aber die ich mhm. natürlich nie im Leben ohne die große Unterstützung und äh, wo viele, viele Menschen und äh, Institutionen äh, eine Rolle gespielt haben, wie gesagt, in, in einem Orchester, ohne das hätte ich das natürlich nicht, weil da das nicht möglich gewesen Und hat die hat waren so genervt von mir, dass die mich auch jetzt bei diesem... Äh, ähm, ich bin jetzt im Sommer verurteilt worden, obwohl mhm. das Verfassungsgericht dann zwischenzeitlich äh, nicht nur meine Haftstrafe für rechtswidrig erklärt hat, sondern auch äh, all diese Texte aus der Welt, die mir vorgeworfen wurden, äh, einzeln durchgegangen ist und, und, und im Urteil heißt es, es gibt nicht den geringsten Anhaltspunkt für eine, für eine Straftat. Trotzdem hat das Gericht mich jetzt verurteilt, aber es liegt kein Haftbefehl gegen mich vor und ich glaube auch, dass dieses Urteil, das, das mussten wir jetzt machen, weil die in der, zumindest in der ersten Instanz Sie haben zwar das Verfassungsgericht bloßgestellt, aber mit einem Freispruch mhm. äh, hätten, Sie, hätten Sie Erdogan bloßgestellt. Dass, mhm. äh, äh, aber es liegt kein Haftbefehl vor, und ich rechne damit, dass in der nächsten, spätestens in der dritten Instanz und erst danach würde das Urteil rechtskräftig. Mhm. spätestens in der dritten Instanz wird es mit einem Freispruch enden. Die haben überhaupt, die wollen gar nicht, dass ich dahin komme. Mhm. Ich habe ja in dem Verfahren, äh, ich war ja schon, ich wurde ja ich, ich habe ja dieses Angebot. Aber ist das ein Rechtsstaat? Das ist so ein merkwürdiger. Na, natürlich es ist haben, es ne? kein Rechtsstaat. Ja. Am Tag vor meiner Freilassung kommt bin äh, äh, ne, Gildirim kommt nach Deutschland. Am Tag vorher gibt der Bernhard in der ARD ein Interview, in dem er sagt, er rechnet bald mit Entwicklung. Am nächsten Tag fliegt er nach Berlin und äh, der General, deutsche Generalkonsul äh, Georg Birgelin, der bei dieser ganzen Geschichte auch eine tolle Rolle gespielt hat, ähm, äh, Georg Birgelin äh, kommt zu mir äh, ins, ins Generalkonsulat und sagt hier, das ist das ist Angebot der Türkei, du kannst raus. Ja? Äh, aber die Bedingung ist, dass du sofort verschwindest, geräuschlos und sofort. Und äh, wir, die Bundesregierung, also die Bundesregierung, äh, glaubt auch nicht, dass die, die, die haben auch Angst, dass die, die wenn du hier bleibst, dass sie sofort verhaften. Deswegen stellst du die, kriegst du auch ein Flugzeug zur Verfügung gestellt. Und ich habe gesagt, vergiss es und Flugzeug schon mal gar nicht und Geräuschlos, mhm. das war noch nie meine Sache. Mhm. Ich habe es erstmal abgelehnt, das ist eine lange Geschichte, die ich auch mein Buch mhm. erzähle, wie ich mich dann doch dazu überzeugen äh, lassen habe, äh, dann auf diese Bedingungen irgendwie einzugehen, nachdem auch der Axel Springer Verlag, der dabei auch eine wichtige Rolle gespielt hat, und äh, äh, der Vorstandsvorsitzende äh, Matthias Döpfner dann sagte: naja, Flugzeug, daran soll es nicht scheitern. Dann hat mhm. das, äh, mein Verlag, mein Arbeitgeber äh, äh, die Kosten übernommen mhm. äh, äh, und vor allem habe ich dann das, das Land verlassen. Das, das war die Bedingung, die sie gestellt haben. Und natürlich ist das, das hat, deswegen habe ich da auch schon in diesem Video, was ich dann in Istanbul gedreht habe, habe ich gesagt, nicht nur meine, meine Verhaftung, sondern auch die Umstände meiner Freilassung waren, hatten nichts mit Rechtsstaatlichkeit mhm. zu tun. Und noch, als ich im Knast war, das war der letzte Mensch, den ich getroffen hatte in Freiheit, wo wir beide darüber gesprochen haben, dass, wir, dass uns die Verhaftung droht. Mein Freund und Kollege, damals bei der Jubiläte. Das war der letzte, den ich im Knast getroffen habe. Mhm. Ich kam zum Anwaltsgespräch, er kam aus dem Anwaltsgespräch raus. Wir hatten so äh, so auf dem ja. Vorbeigehen und er hatte das natürlich mitbekommen, weil das auch öffentlich behandelt wurde und hatte auch von einem Kollegen erzählt bekommen, der mich vorgesehen hatte, dass ich irgendwie in schlechter Laune war. Und Ahmed rief mir im Vorbeigehen zu: Mach das, nutzt das aus. Ja. Mehr konnten wir nicht reden, der ist zum Glück inzwischen auch frei. Ich habe danach gefragt: Wie hast du das denn gemeint? Und er meinte: So hatte ich mir das mhm. auch schon gedacht. Er meinte: Die waren gerade dabei, sich zu blamieren. Und mit äh, unrechtmäßigen Verhaftungen haben Sie das ist nichts Neues. Aber eine natürlich nicht im Ergebnis, aber im Verfahren her, derart unrechtmäßige nach dem Verfahren derart unrechtmäßige Freilassung auf, diesem, auf äh, so hatten Sie sich noch nicht blamiert. Mhm. Und zeigt deswegen, ich war, neun, das meinte ja. ich, das meine ich, meinte er mit seinem Zuruf mhm. auf, auf dem Knastflur, mhm. Stell dich nicht so an, ja, lass dich mhm. äh, äh, äh, mhm. stimmt zu, was man äh, äh, stimmt mhm. zu. Und bewahre sie nicht davor, sich nochmal noch und auf eine andere Weise zu blamieren. Und was dabei diese Frage dann auch im Raum war, das wurde ja kurz vor meiner Freilassung auch verhandelt, weil dann hat Sigmar Gabriel irgendwann diese Sache, diese Erpressungsnummer, mhm. die vorher die Türken dann teilweise hatten, umgedreht hat. Solange der im Knast ist, wird das nächste mit den Panzern, worauf ich aus dem Gefängnis heraus auch zum ersten und einzigen Mal der Bundesregierung auch öffentlich mhm. widersprochen habe, weil... Gesagt hat, das möchte ich nicht, dass mein Name im Zusammenhang mit, dem, mit den Panzergeschäften äh, genannt wird. Aber das ist ja auch das, ist ja auch das Schöne an, einem Transparenten, an einer Demokratie, wo die Transparenz auch bei Rüstungsgeschäften, zumindest wenn alles gut läuft, kann man das ja nachlesen. Mhm. Mhm. Äh, und Gabriel wollte damals, er hatte auch seine Gründe, diese, diese Panzermodernisierung zu befürworten, aber danach ist die Türkei in Afrin einmarschiert und damals war diese Sache für die Bundesregierung mhm. auch vom Tisch und diese Panzermodernisierung hat es bis heute nicht gegeben. Und ähm, das andere, äh, dieses Joint Venture, was äh, die, äh, die Kameraden von Rheinmetall äh, in der Türkei aufbauen wollten, diese Panzerfabrik, wo die Bundesregierung sowieso immer abgeneigt war, auch da gab es keine Erlaubnis seitens der Bundesregierung. Kurz, also solche Waffengeschäfte gab es auch nicht. Was es aber tatsächlich gab, war das nach meiner Freilassung, ähm, ein Jahr vorher hatte äh, Sigmar Gabriel dann auch, nicht nur meinetwegen, sondern dann gab es auch andere Verhaftungen, äh, es gab diese Terrorliste und dann hat er dann irgendwann das Thema Hermesbürgschaften, mhm. also die Absicherung deutscher Exporte in die Türkei zum Thema gemacht. Er hat gesagt, er kann deutschen äh, Unternehmen nicht raten, in die Türkei zu, äh, zu investieren, das, das, was den Türken sehr weh getan hat. Das gab es nicht mehr, diese Deckelung der hermes hat man zurückgefahren. Äh, Peter Altmaier ist ein halbes Jahr nach meiner Freilassung dann als Wirtschaftsminister mit einer Wirtschaftsdelegation in die Türkei gefahren, das hätte es, das weiß ich auch, das ist nicht nur eine Vermutung, das weiß ich auch, das hätte ich, solange ich im Knast saß, hätte es das nicht gegeben. Genau. Und Erdogan wurde selber hier als Staats, äh, äh, mit, mit, mit, mit Staatsehren empfangen, auch das hätte es in der Zeit nicht gegeben. Also die Türken wollten, am Ende ging es dann bei der Freilassung ein bisschen Normalisierung, um wenigstens auf, mhm. Wirtschaftlicher, mhm. Äh, äh, auf wirtschaftlicher Ebene wieder äh, Aber wie wir zu werden. Wie gehen wir zukünftig mit der Türkei um? Sie sagten gerade, selbst ist kein Rechtsstaat, alle Grundwerte äh, Europas werden dort ähm, ähm, verneint. Es, man, es wird auch nicht besser, sondern schlimmer. Wie geht man damit um? Das türkische Volk ist eigentlich ja, ähm, in, in Europa ähm, unmittelbar, äh, an allen Stellen auch mit, mit äh, vertreten. In Deutschland haben wir Türkei-Stämmige. Äh, wir haben traditionelle Partnerschaft mit der Türkei, zum Beispiel äh, in der nato es gibt auch so gewisse geostrategische Interessen an der Türkei. Und, und, und. Wie, wie geht man mit diesem, mit diesem äh, schwierigen Gegenüber um, wo doch eigentlich Sympathie und, und gemeinsame Werte in der Vergangenheit und auch gemeinsame Interessen in der Zukunft zusammenkommen, aber in der Gegenwart an Erdogan jede weitere Annäherung eigentlich erschwert oder eigentlich sogar unmöglich macht? Naja, es ist... Ähm ich glaube, die große Aufgabe, die leicht formuliert ist, in der Praxis nicht so einfach ist, aber die leicht gesagt ist, das ist die Aufgabe für Deutschland, für Europa, besteht darin, Partner zu bleiben, ohne sich zum Komplizen zu machen. Ja, wie geht das, das in einem Satz? Weil ich glaube, dass das die ich habe vorhin, vorhin eine Bundesregierung mit Beteiligung ihrer Partei gelobt, jetzt noch mal eine andere Geschichte zu erzählen. Es war halt auch die Bundesregierung, die Bundesregierung, die, die Abweisung der Türkei. In den ersten Jahren der Merkel-Regierung, das war einer der, ich glaube nicht, der, vielleicht nicht mal der entscheidende, aber doch einer der wichtigen Faktoren, die dazu geführt haben, dass diese Partei, dass diese Regierung, die mit großen Versprechen, nämlich wir demokratisieren den politischen Islam, wir machen eine Art muslimische CDU, wir führen die Türkei nach Europa, wir, schaffen die, wir haben Nulltoleranz für Folter und dazu und Wirtschaftsreformen, demokratische Reformen. Hinblick auf die Kurden, Umgang mit dem Völkermord an den Armeniern, das war ja vielversprechend. bezogen auf das ja viel, Union. Natürlich, das war ja vielversprechend, wie diese, wie, wie diese Regierung mal angetreten ist. Und es gab da zwar immer auch Misstrauen, aber ich glaube auch nicht, dass Politik so funktioniert, dass man irgendwie eine heimliche Agenda verfolgt, die aber versteckt und dann im richtigen Moment, dass da mhm. spielen verschiedene Dynamiken eine, eine, eine Rolle. Und ich glaube, eine der Dynamiken war tatsächlich die Abweisung aus, äh, aus, aus, aus, aus Europa. Das hat dazu übrigens nicht nur bei den Anhängern der AKP, sondern auch bei vielen Mhm. Äh, äh, äh, äh, auch Anhänger der Opposition oder Sympathisanten der Opposition hat Europa da Sympathien vers, äh, verspielt, mhm. weil die größte Angst damals war, was machen wir, wenn die Türkei der EU beitritt, kommen plötzlich 80 Millionen Türken stehen bei uns auf der Matte. Ja? Und dann passiert 15 Jahre später, kommen dann plötzlich stehen dann ganz andere Leute auf der Matte, ja, die wir hier noch weniger haben wollen als die Türken, nämlich die Syrer. Und dann geht die, Bund die Bundeskanzlerin, die jahrelang, die Türkei nicht besucht hat oder so gut wie nie da war, sie nicht weiter für dieses Land interessiert hat, geht dann mitten im türkischen Wahlkampf, reist nach Istanbul, lässt sich auf diesen Stühlen im Gildespalast, im diesem osmanischen Barock, ja, vorführen. Ich weiß, das hat man ja auch angesehen, dass sie das nicht gerne gemacht hat. Sie sah, sich nur, sie sah keine andere Alternative. Das war der Preis. Aber das war der Preis, dieses, sogenannte, dieses Flüchtlingsabkommen, wo, die Euro, wo Europa, das ist ja nicht nur Deutschland, wo Europa dann plötzlich dazu bereit war, 80 Millionen Türken mit, mit Visumsfreiheit und so, das war dann plötzlich auch alles kein Problem mehr, weil wir, weil es, weil wir die anderen erst noch erst recht nicht, nicht hier haben möchten. Und so viel man dieser, dieser türkischen Regierung, ich glaube, ich stehe nicht im Verdacht, irgendwie Sympathien mit der Erdogan-Regierung zu haben, aber die Türkei, der türkische Staat und auch die türkische Gesellschaft haben 3 Millionen Menschen, äh, über drei Millionen Menschen, vor allem aus Syrien, aus dem Irak aufgenommen. Das geht auch nicht reibungslos, aber ohne, dass es bislang zumindest in größerem Maße eine, äh, jemand zum politischen Programm ge gemacht hätte, dass es irgendwie größere Ausschreitungen gegeben hätte, dass es das politische System, also in Polen, weil Polen 500 Flüchtlinge aufgenommen hat, wurde die Region gestürzt. Und, äh, und die Türkei hat, äh, und die wirtschaftlich jetzt auch nicht, äh, ich glaube, sie ist, Zumindest bis vor ein paar Jahren stand sie durchaus besser da als das eine oder andere mhm. EU-Land, aber mhm. es, es lässt sich natürlich nicht mit Deutschland vergleichen oder nicht mit Österreich äh, vergleichen, hat diese Leistung auch, äh, auch vollbracht. Und dieses, das, ist auch, das ist auch eine Doppelmoral von, von, von, von, von, von, von Europa, die dann äh, die, wirklich, die Europäische Union hat wirklich mehr Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, das betrifft nicht nur die Türkei, sondern mhm. das betrifft auch andere Länder der Peripherie, mhm. vor allem Richtung Nahen Osten, im Osten und Süden in den letzten Jahren und gerade in, dieser, in der Flüchtlingspolitik immens Glaubwürdigkeit verloren. Und, und für die Türkei, weil ich glaube, dass, dass keine Diktatur hält so lange, wie es die Diktatoren mhm. gerne hätten. Keine Diktatur hält, hält ewig. Das sehen wir jetzt auch in Weißrussland, wo es wackelt. Und wenn es nicht jetzt fällt, dann auch die werden stürzen. Aber ich glaube an der Frage, wie sich Europa, Europa jetzt gegenüber der Türkei verhält. Und zwar, ob man es schafft, genau diese, diese Mischung aus Trotzdem Partner bleiben, aber nicht kompliziert zu machen. Daran wird sich, die, äh, wird sich entscheiden, wo, in welche Richtung die Türkei sich in Zukunft entwickeln wird. Weil das dieses Regime, das Erdogan-Regime, das ist in, seinen, das ist in, in, in, in, in seinem Herbst. Ich kann, könnte jetzt nicht sagen, hm. wie lange das noch dauern wird, aber der Zenit ist, äh, ist überschritten. Wo ich mir aber überhaupt nicht sicher bin, wie sozusagen unter welchen Umständen das stützen wird und, und was, was kommt daraus, daraus erwachsen wird. Und, kommt deswegen, und deswegen ist, ist, es, ist es so wichtig, wie, die Tür wie, wie Europa, wie Deutschland ähm, äh, sich verhält. Ich bin, was die Türkei anbetrifft, zuversichtlich, weil ich, ich auch, auch im Gefängnis noch, ja? und es, also auch im Gefängnis haben mich meine, und die Türkei hat ja, Erdogan ist ja, die Türkei hat ja nach der Abweisung durch die EU, hat man unter Dautolo, der heute zur Opposition gewechselt ist, haben sie angefangen so vom Neo-Osmanischen Reich zu träumen. Diese Person ist ja auch schon wieder vorbei, jetzt ist man eng mit Russland, mit China, mit dem Iran, also so quasi so eine Außenpolitik, für die sie auch, gerade in der AfD, auch viele so diese putin anhänger ja auch sind, aber... Diese Orientierung, also weder dieses Neo-Osmanische noch dieses eurasische, äh, wie das so schön heißt, das hat, das hat äh, die Verankerung in der, äh, der Blick in der, äh, in der türkischen Gesellschaft ist ein andere, also Westen, auch im Gefängnis oder? natürlich nach mhm. Westen. Das hat, weil das auch nicht mit der, mit der das beginnt nicht mit Atatürk, nicht mit der türkischen Republik, was natürlich ein großer okay. Schritt war, aber das beginnt, das geht zurück auf das Ende, auf das 18. Jahrhundert. Also die Werte im Gefängnis, mit denen ich gerade, wenn Sie mich so zum Anwalt gebracht haben oder zum Familienbesuch, waren wir zu zweit dann unterwegs auf den Fluren und mein Mann, meine Zelle ganz hinten war, ich Einzelzelle, letzte Reihe, ich hatte dann auch mal den längsten Weg, Konnten uns mit einigen auch unterhalten. Und was Sie mich dann auch manchmal gefragt haben, sag mal, wie ist denn das? Wie ist das und das? Wie ist das mit den Besucherregelungen in deutschen Gefängnissen? Oder wie ist das Essen in deutschen Gefängnissen? Übrigens nicht in jeder Hinsicht besser als im türkischen. Mhm. In manchen Hinsichten auch schlechter, natürlich. Also bei türkischen Gefängnis diese Folterhöllen, die sie mal waren, das sind sie heute nicht mehr. Auch im Zuge der Reform, die diese Regierung von den Vorgängen noch übernommen hat, aber mit großen Schritten auch vorangetrieben hat. In mancherlei Hinsicht ist sozusagen ist der, ist der Strafvollzug in, in der Türkei, zumindest in, diesem, in den modernen Gefängnissen, Romaner als, äh, als in deutschen Gefängnissen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber was mich die Werte immer wieder gefragt haben, war, wie gesagt, wie ist das in Deutschland? Es hat keiner ja. gefragt. Das würde ich auch sonst jemanden fragen. Ja, wie ist denn das Essen im Gefängnis in Saudi-Arabien? Ja? Oder wie, äh, wie ist das im, im ja. Knast in Russland äh, geregelt? Mhm. Der Blick ist nach und das ist mhm. so verankert, dass ich da eigentlich zuversichtlich bin. Und das ist aber äh, es gibt ja auch in Europa, auch, äh, und da stehen zum Beispiel die Österreicher, sind da so wie leider ein Paradebeispiel. Äh, die richtige Kritik. An der, an, der, an der Entwicklung der Türkei und der Erdogan hat ja auch bei einigen dazu geführt, die schon immer keine Türken haben wollten und äh, die haben jetzt dafür bessere Ru Gründe. Man sagt, braucht jetzt nicht mehr Türken rauszusagen, sondern kann sagen: ah, die Türkei entwickelt sich in ein autoritäres Regime und da ist klar, da ist der Bastian Kurs ist da so das Paradebeispiel einer solchen mhm. Politik, dem und auch der CSU-Lade in Deutschland oder großen Teil der CSU ähm, äh, die äh, da geht es dann nicht um aktuelle Werte, sondern dann um die hat man, man hat plötzlich, man hat, man hat plötzlich gute demokratische Argumente für ja. etwas, was man schon ja, immer gesagt hat, nämlich die Türken die draußen zu halten. Und diese als christlichen Club sehen. Richtig, so, ne? deswegen mhm. ist auch etwas, also diese Forderung, jetzt die EU, das steht unter jedem, quasi jeden Artikel, den ich in der Welt schreibe, zum Thema Türkei, ist das irgendwie steht in dem ersten Release-Kommentar. Jetzt müssen wir aber wirklich die Verhandlungen abbrechen. Nein, müssen wir nicht. Das ist falsch. Das ist das, worauf Erdogan ja wartet. Mhm. Er hat überhaupt kein Interesse mehr daran, an einem EU-Beitritt. Das ist eins, Der einzige Grund, der hat auch schon mal. Damit gedroht, das abzubrechen ja, oder auch ein, äh, ein, quasi einen Brexit zu machen, mhm. obwohl man noch nie der die EU beigetreten war. Drin war. Ja. Das, das, die Türkei ist dann auch das einzige in der Welt, in dem die eine Olymp Olympische Spiele stattgefunden haben. Und man hat sich aber viermal beworben, das ist eine <lacht> Geschichte. Oder fünfmal. Mhm. Ähm, äh, dem wäre das Recht. Mhm. Weil dann könnte sagen: na, war ja nicht ich. War ja nicht ich. Aber. Ich glaube, dass er es bislang nicht gemacht hat, Das liegt daran, dass man nicht, vor allem Investoren, nicht abschrecken will, weil das natürlich auch so als Botschaft, wir wenden uns vom, ben, vom Besten, Besten verstanden ab. ja. werden könnte. Aber der würde, er würde das mit Kusshand nehmen an solchen ab, von, von, von, von Verhandlungen, mhm. vielleicht wäre es die bessere Strategie, endlich auch Kapitel. Mhm. Nicht, dass das mit Erdogan noch irgendwas zu machen wäre, das glaube ich nicht. Aber äh, Kapitel um Rechtsstaatlichkeit oder diese Verhandlungskapitel äh, zu, zu eröffnen, ernsthaft verhandelt, äh, mhm. wird er ja schon lange nicht mehr. Und den Türken das Gefühl gegeben zu haben, wir wollen euch nicht, egal was ihr macht, egal ob ihr, mhm. ob die Wirtschaft läuft, ob, die, ob ihr im Rechtsstaat seid. Dieses Gefühl hat, die, hat mhm. vor allem das, das, das, das Duo Sarkozy-Merkel der Türkei mhm. und der türkischen Gesellschaft zu einer Zeit gegeben, als mhm. die Türkei in eine richtige Richtung sich entwickelte. Und auch mhm. alle in der Türkei wussten. Mhm. Also egal, was ihr tut, egal, welche Fortschritte es gibt, ihr Richtig. kommt nicht rein. Richtig, und dabei, dabei mhm. wussten alle in der Türkei, wir sind noch nicht so weit. Mhm. Ja? 2002 bei der großen Osterweiterung, okay, gut, geht bei denen aber schnell, aber wir wissen ja, welche Probleme wir haben. Dann kam Bulgarien und Rumänien, wo man dachte, Entschuldigung, aber Bulgarien, die kennen wir doch, das sind hier doch die kommen doch als Tagelöhner. Den geht es wirtschaftlich doch nicht besser als uns oder Rumänien. Ja? Ähm, weil die Türkei damals gerade auch in den ersten Jahren der AKP wirtschaftlich auf einem guten Weg war, politisch auf einem guten Weg war. Und dann hat das hat sich dann irgendwann auch, auch der Umgang mit Visum, mit, mit Visa, wenn die wenn türkische, türkische Mittelschicht die dann halt auch mal am Wochenende in Florenz verbringen will Klar. oder mal in Paris shoppen gehen oder so. Der, auch der, der, der Umgang mit den Menschen bei, bei, bei der Erteilung von Visa, all das hat dazu geführt, dass sich der Eindruck äh, verstärkt hat, auch zu Recht verstärkt hat, die wollen uns eh nicht. Es ist egal, was wir hier machen, die wollen uns nicht. Und das hatte fatale Folgen, weil dieser eu beitritt das war die, äh, die AKP hat zwar viel dafür getan, aber das war nicht nur eine AKP-Geschichte, das war wirklich ein Projekt, was alle geeint hat. Quasi alle. Also die Kemalisten waren dafür, weil sie davon hofften, sich mhm. den politischen Islam zurückzuhalten. Die AKP war dafür, weil sie davon sich davon hofften, die damals starken Militärs zurückzuhalten. Die Kurden hatten ihre Gründe, Arbeitnehmer hatten ihre Gründe, die wollten Gewerkschaftsrechte, mhm. Unternehmer wollten äh, den, den Freienmarkt Markt, und, ja. und so weiter. Es hatten wirklich... Äh, alle äh, wollten nach Europa und das war etwas, was, so, was nicht nur ein Thema war, was in den Zeitung verhandelt wurde. Das ging wirklich bis in den Alltag, Ich erinnere mich an Situationen an der Bushaltestelle. Es gibt, der Bus kommt, der Dolmusch, ja, es wird gedrängelt und dann dreht sich so eine ältere Lady um und sagt, so kommen wir aber nicht in die EU. Ja? Und der Handwerker liefert halt Pusche ab und, und man sagt nicht, so kommen wir nicht in die EU. Das war, das, das war Anfang der, der, der Nullerjahre, war das ein großes Projekt, was dieses Land äh, geeint hat, was heute so, so auch auf eine harte Weise polarisiert ist, wie, ähm, wie die USA. Ähm, äh, und und was, auch, auch da wurde eine Möglichkeit vertan. Es gibt natürlich keine Garantie. Es hätte natürlich auch so kommen können, dass die Türkei irgendwie in den Nullerjahren mhm. oder um, um das Jahr 2010 herum oder so äh, der EU beitritt und sich das in eine autoritäre Richtung entwickelt. Dass die Länder, die haben wir in, in das gibt ja die, die, es ja schon. Das gibt es ja schon, Polen ist hier 100 Kilometer ja. von hier entfernt. Ähm, dafür hat die EU ja auch keine, bis heute keine Antwort gefunden, weil das nicht vorgesehen ist. Das Programm mhm. ist, äh, Demokratie und Länder wie in Spanien und in Griechenland die Diktatur hinter hast. sich haben, ja. die wir, wir helfen denen ein bisschen und wenn sie einen bestimmten Punkt von sich erreicht haben, dann nehmen wir sie auf und dann noch, wird es noch besser. Genau. Das war die Idee, das hat ja auch lange geklappt, aber das funktioniert heute auch innerhalb der EU nicht mehr. Und es gibt haufenweise Länder, die, wenn man die Kopenhagener Beitrittskriterien, erfüllt, nie im Leben in die EU aufgenommen werden können. Ungarn, ja, auch mhm. innerhalb der EU. Kumpel, der größte Kumpel, äh, Orban, der größte Kumpel von, äh, von Erdogan. Und dafür hat die EU bis heute keine, keine Antwort gefunden. Und ich glaube, sie wird irgendwann eine Antwort darauf finden müssen. Weil man, kann, wir auch nicht, man kann nicht, man ne? kann nicht, man kann nicht von außen, wird man das nicht, das gilt ja auch für die Türkei. Mhm. Ähm, äh, Europa kann nicht, äh, wird Erdogan nicht, nicht stürzen, man kann auch äh, Orban nicht stürzen, aber äh, irgendwann stellt sich dann die Frage von Komplizenschaft. Und ich glaube, die EU wird irgendwann auch diese Frage beantworten müssen. Äh, ob ein Land wie, äh, wie, das, das, wie das Ungarn oder, oder Orban oder äh, Polen, äh, ob, das, äh, ob diese Länder, äh, wie lange die noch in der EU bleiben können. Aber hoffen wir, dass es da eine positive Entwicklung Inschallah. gibt. Inshallah. Dennis Hüccell, ganz herzlichen Dank dafür. Jetzt habe ich, hab ich gar nicht nach dem Witz gefragt. Das, muss das ich jetzt auch Gespräch schon machen. ist, können wir sofort noch machen, das Gespräch ist völlig außer Kontrolle geraten <lacht> und äh, wollte eigentlich über ganz andere Dinge sprechen. Aber, Aber es war ich, sehr ich hoffe, es hat sich nicht gelangweilt. Nein, ganz im Gegenteil, es war sehr, sehr lebendig und lehrreich und äh, länger als geplant und toll. Jetzt wollten Sie noch was fragen. Ich glaube, ich muss jetzt noch mal eine Sache zu dem... Zu dem, zu dem, zu dem eine Sie wissen, wir werden, wir werden später ausgestrahlt, aber Sie können gerne noch mal alles fragen. Wann, wann, wann werden wir ausgestrahlt? Zwei, drei, vier Wochen. Ach, ja, trotzdem. Aber nach dem ja. zu dem... Äh, war das jetzt ein Witz oder nicht? Nein, es war so, wie wir heute auch äh, spontan gesprochen haben, eine Spon ein spontaner Versuch, eine angespannte Situation aufzulockern. Ist ja nicht so leicht. Du musst vor laufender Kameras in der Öffentlichkeit jemanden aus einem Amt verabschieden. In einer schwierigen Situation kam es zu dieser Veränderung äh, des Teams. Und das wollte ich äh, auflockern, äh, diese schwierige Situation. Das ist nicht geglückt und ähm, war missverständlich. Und Da muss man sagen, das war äh, eine dumme Formulierung, war allerdings nicht die Absicht, jemanden zu beschweren damit. Den, die vermutet man natürlich auch nicht, aber ich muss ja ich muss sagen, ich weiß, jetzt am Wochenende hatten wir äh, auch darüber gesprochen, ich war unterwegs, mit anderen beschäftigt. Ich habe heute Vormittag dachte ich ah, ich muss noch heute zum Lindner. Was hat denn der so in letzter Zeit gemacht? Und ich gebe Lindner auf Twitter ein und das erste, was ich bekam, war ein Video von 2017, glaube ich, mhm. mit, auch, auf einer anderen FDP-Veranstaltung mit einem ähnlichen Witz, den sie über Claudia Roth gemacht haben. Und fand jetzt, ich jetzt nicht, dass die vergleichbar sind. Vielleicht, ich meine nicht in der Intention, oder was Sie da, aber dieses diese mit dem Morgens aufstehen und dann nicht, was ihr denkt, das, war, das klang schon sehr ähnlich. Ja, also ich werde es zukünftig nicht mehr machen. Ich habe überlegt, habe einen Kollegen heute Morgen von Ihnen gefragt. Der hat gefragt ähm, bei NTV, der sagte, ja, also... Sie reden frei und heute in unserem kommunikativen Klima, auch die freie Formulierung wird ja sofort auf Twitter abgeklopft und im Zweifel gilt es nicht im Zweifel für den Angeklagten, sondern umgekehrt. Und der hat dann gefragt, wie gehen Sie damit um? Wollen Sie dann eigentlich zukünftig noch frei sprechen oder muss man nicht scripten? Und das ist eine ganz schwierige Frage, weil eigentlich gehört, für mich zur politischen Rede die Spontanität. Das führt aber automatisch dazu, dass Sie auch ungelenk formulieren, missverständlich formulieren, manchmal auch dummes Zeug jetzt, sagen. Aber jetzt, jetzt, jetzt enttäuschen Sie mich ein bisschen, weil Sie sind, sie so? sie sind doch ein toller Redner, weil. Hm. Naja, weil Sie, ich habe mir das, das habe ich, ich habe das, ich hab das ja. gar nicht mitbekommen. Ich habe zuerst diese Video mit, glaub, ja. mit, mit, mit diesem, äh, dieses Ältere gesehen und dann das neue. Naja, weil Sie an der pa an der Stelle dann ja auch, äh, es wirkt zumindest so. Das ist, dass sie an der Stelle einen, einen Applaus, einen Witz erwarten und das weiß ja auch jeder, jeder Redner auf Geburtstagen weiß, ähm, plant, oder jede, jeder halbwegs begabte Redner auf einem Geburtstag oder auf einer Hochzeitsfeier plant äh, die Kunstpause ein, da wo die Gags platziert sind. Mhm. Und es wirkt zumindest auf diesem Video so, mhm. äh, dass sie da auch äh, auf das Lachen gewartet haben und das ist dann halt nicht spontanes äh, Reden, sondern bei Claudia Roth. Nee, bei Claudia Roth, da müsste ich mir das Video jetzt auch nochmal ja. anschauen, aber jetzt bei ähm, ihre Rede auf dem ja. Parteitag, wirkt das so als, naja, wie ein eingeplant, ein, vielleicht nicht vorher geplant, aber in dem Moment, in dem Moment geplant der Witz, dass Sie den machen und, mhm. und Sie sind doch guter Redner. Nee, ich sage, so, der so Hintergrund, das ein bisschen. Nee, wenn Sie so genau dahinter reingehen, der Hintergrund ist ein völlig anderer gewesen. Der Hintergrund ist, dass fortwährend in Berlin verbreitet worden ist, Frau Teuteberg und ich hätten nie miteinander gesprochen. Und ich wollte einfach nur erstens locker sein und zweitens entkräften, sie und ich hätten nie Kontakt gehabt. Und deshalb wollte ich einfach mal auf eine, auf eine Art zum Ausdruck bringen: Verstehen. jeden Tag sprechen wir. Und diese Andies hier, die Gerüchte Lindner und Teutelberg, nie haben die gesprochen, sie hat nie Zugang zu ihm gehabt. Und ich wollte einfach dieses grassierende Gerücht, die sprechen nicht, okay. dadurch entkräften, dem ich sage: jeden Morgen um 9.30 Uhr sprechen wir. Das so. Das war der Hintergrund. Außerdem eine extrem peinliche Situation. Du hast eine Mannschaft verändern müssen. Hast gesagt jemandem, du kannst den Job nicht mehr weitermachen. Die Themen sind andere. Ich muss die Mannschaft verändern. Sie sagt, okay, aber dein Angebot an anderer Stelle mitzuarbeiten, nehme ich dann aber nicht an. Eine ganz unangenehme Situation, wo am liebsten ich gesagt hätte, wunderbar, jetzt neuer Job. So, und die peinliche Situation, man konnte auch eine Stecknadel fallen hören, die wollte ich entspannen. Ist nicht geglückt. Aber wissen Sie, was ich zurückweise? Oh. Jede Form von Unterstellung, ich sei ein Sexist. Das habe ich nicht gemacht. Nein, Sie nicht. Nein, ich aber hab, Twitter gesagt, läuft ich danach. Ich war, ich war auch mit ernst, mit wichtigen Themen auch beschäftigt. Ich habe hab auch keine Texte dazu. Ich war auch sonst nicht, war auch nicht auf Twitter. Nein, äh, ich meine ja auch nicht nein, nein, Sie. Nein, aber das ich, ich, ich habe keine, keine Artikel gelesen. Ja. Ich habe nur dieses Video gesehen und habe dann schon gedacht, aha, okay, es ja. war wohl ein Aufreger. Aber ich habe dieses Video gesehen und dachte mir, diese Kunstpause, das ist das. Also was... Wenn ich jetzt, ich bin jetzt auch, kann ich auch nicht, ich kenne sie ja nicht mehr, nicht für, nicht für Frau Teutbrech sprechen. Aber ähm, wenn ich etwas da, sagen wir mal, mhm. finde, worüber man schon reden könnte, dann ist es diese Kunstpause, weil das halt eben so aussieht. Nicht die Formulierung, mhm. die in der schwierigen Situation spontan gewählt und vielleicht missverständlich, ist, sondern diese, das. Es sieht aus wie eine Kunstpause und es wirkt deswegen halt auch, dass diese, dass diese Mehrdeutigkeit aus der so ein und so funktionieren Alterrenwitze mit Verlaub aber dass die geplant ist und dann gibt es einen kleinen Lacher und dann lösen sie das auf wenn sie diese Kunst diese, das was ja. für mich wie eine Kunstpause aussieht hätte ich äh, äh, äh, Hätte ich das und ich, vielleicht auch andere, das weiß ich nicht, aber hm. da auch nicht irgendwie das für besonders missglückt oder... Äh, ich bin inzwischen sofort. mit 41 Jahren äh, offensichtlich auch in einer Zeit, wo man immer wieder sich selbst reflektieren muss, wie sich Rezeptionsbedingungen einer Gesellschaft und Sensibilitäten verändern. Ich finde das, find das jetzt auch kein... Äh, das ist jetzt auch nicht... Äh, Jetzt auch kein Riese, ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand... Vorsicht, jetzt verteidigen Sie mich nicht, sonst Nein, schreien wir es heute noch aus. Ja. Nein, ich finde es meine Güte, wir können doch wir können doch was aushalten, wir können doch auch ein, ein, ein freundliches Fuck-You, können wir doch auch aushalten, das ist mhm. doch alles nicht so schlimm. Es gibt wirklich ernste Probleme, also so, und das, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen altväterlich, aber... Äh, äh, ein bisschen twitter aufregung und das ist ja sehr schön. Aber Lüge. jetzt, aber es, jetzt ist, halt wir auch, den es ist jetzt halt auch, es ist auch nur, es ist nur auch nur ein Spielplatz dieses so im Detail. Aber äh, Ihre Partei war ja da auch schon und da, nicht zum ersten Mal irgendwie gerade in dem Zusammenhang. Äh, hat ich, weiß, sie, ich weiß gesorgt. was Sie meinen. Aber immer, ich muss mal nicht Und find, ich finde das bedauerlich, weil ich habe die FDP noch nie gewählt, aber ich habe schon mal einen schönen Text für die FDP geschrieben, weil ich, weil ich finde es nämlich auch zu Zeiten, als es der FDP richtig schlecht ging und sie wirklich ein, äh, äh, äh, ein, ein Thema war für, für drittklassige Kabarettisten, die, die, wie das funktioniert ja sonst nur wie Lothar Matthäus oder Dieter Bohlen, ja? muss man nur den Namen nennen und sofort gibt es äh, Oder bei Pegida, war ich die letzte Woche auch, da muss man, das funktioniert bei denen schon seit Jahren, Tag, die Männer und auch nicht müde, muss man einmal Angela Merkel sagen und sofort gibt es Buchrufe. Und äh, das fand ich, das habe ich diesen, diesen Niedergang der FDP, der sich da wo, wo sie aus dem äh, äh, Bundestag rausgeflogen ist als, als Demokrat, habe ich, äh, hab ich das mit großem Bedauern Klar, zu aber es ja Und Sie haben, haben ja da viele Arbeit geleistet. Äh, Klar, aber man muss ja halt immer Eigenverantwortung. Also wir sind eine Partei der Eigenverantwortung. muss das bei, sowas nicht sein. Deshalb sage ich bei, nee, sage ich bei solchen Dingen, man, man muss immer, also erst ist nicht geplant. Ich äh, war unsensibel. Dinge verändern sich, muss, muss sich immer wieder selbst reflektieren und Eigenverantwortung heißt dann eben zu sagen, da verändert sich was, Rezeptionsbedingungen sind anders, ähm, äh, sei noch sensibler, ähm, meide jede Formulierung die. Das ist Arbeit an sich. Wir können ja nicht sagen, jeder der, äh, es war ja nicht so gemeint, aber selbst die Leute, die bewusst als Herrenwitze machen, die können wir ja nicht aus unserer Gesellschaft ausschließen, sondern die müssen an sich arbeiten, an der inneren Einstellung, die dahinter liegt. So, und das ist, ist nun mal so und ich will noch einen anderen, wo wir schon dabei sind, einen anderen äh, Fall ist ja aufnehmen. Und auf ja so ein Verhältnis. Sie sind jetzt kein, nicht der, Frau äh, sind nicht Ihre Angestellte, aber es ist trotzdem, es ist natürlich was anderes, ob man als Chef über, äh, ja. das ja jetzt das den auf, die, auf den auch einen anderen Punkt, Punkt hinaus, zu so Rezeptionsbedingungen und Sensibilitäten. Ähm, wo Sie da sind, erzähle ich es äh, Ihnen, ähm, obwohl es sich, wie man sagt, versendet hat, will ich es trotzdem mal bewusst ansprechen. Trug sich zu, wir sind mitten in der, in der Flüchtlingskrise. Und es geht um, um äh, Migration und so weiter, Unsicherheit in Deutschland. Schreibt mir, ähm, der, oder bekomme ich den Bericht ähm, und, und äh, den Hinweis, dazu kannst du doch mal was sagen. Dazu musst du in deiner Rede was sagen. Und zwar meldete sich der, der ähm, schwule Mann eines leitenden Mitarbeiters der aus Südostasien vor Jahren nach Deutschland gekommen ist, hier integriert ist und so weiter. Und wie gesagt, sein, sein Mann arbeitet für ihn Und er sagt, ja, wenn Sie jetzt reden auf dem Parteitag, ich will Ihnen mal aus dem Alltag schildern, hier Migrationspolitik. Ich wohne hier seit Jahren, bin hier super integriert, habe nie Probleme in Deutschland gehabt. Jetzt seit der Flüchtlingssache von Frau Merkel, wenn ich beim Bäcker in der Schlange stehe, gucken die Leute mich komisch an weil sie mich nicht einordnen können, sie haben keine Handlungssicherheit im Alltag, wer ist das? Seine Konsequenz, die FDP müsste doch mal klar sagen, ähm, es ist auch im Interesse der Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland, dass wir wieder eine Ordnung bei der Migration hinbekommen, da kann es nicht darum gehen, wo kommt jemand her oder welche, welchen, welche ethnische Herkunft man hat, äh, aber es muss, muss klare Regeln geben. Die Geschichte erzähle ich und Sie ahnen, was passiert. Ich habe das damals, die, wann war das nochmal? Das ist zwei, drei Jahre her. Aber Sie ich ahnen, glaub, was passiert. Ich glaube, es war der Zeit, wo ich verhindert habe, wo, ja. ich kein, wo ich keinen Twitter-Zugang habe. Ich hab, ja, ich kann sein, dass das ich, ich diese, hab das diese, irgendwann, glaube ich, nachher mal gelesen, das aber mehr nicht. Zeit, das kann genau die Zeit gewesen sein. Ich glaube, das war 2018 auf unserem Bundesparteitag, da waren Sie gerade inhaftiert. Aber ich erzähle, wie gesagt, die Geschichte des schwulen Freunds oder Manns, eines Mitarbeiters mit, mit ähm, Migrationsgeschichte, seinen Appell sorgte dafür, dass die Migration in Deutschland geordnet ist, damit die Menschen im Alltag wieder ein Sicherheitsgefühl haben und wir wieder so wie vorher miteinander umgehen können. Und da habe ich gelernt, wenn der die Geschichte erzählen würde auf der Bühne oder ich, blond-grau, die Geschichte erzähle, selbst wenn ich mich auf ihn berufe, wirkt komplett anders. Learning aus dem Shitstorm ist, sowas nie wieder erzählen, es war gut gemeint, aber plötzlich war ich der Alltagsrassist. Ich nichts liegt mir ferner als Alltagsrassismus. Hab ich habe überhaupt gar kein Thema mit. Äh, ethnische Herkunft interessiert mich gar nicht. selber gelernt, dass ich polnische Wurzeln habe. Interessiert mich gar nicht. Und ähm, habe ich gelernt. Und so ist der konkrete Fall auch. Sie sagen freundlicherweise, ja, so schlimm ist das ja gar nicht, was Sie da gesagt haben. Ich habe trotzdem daraus gelernt. Du musst ich fast die Pause schlimmer. Du musst so ich fand die, Pause, die Pause war, du fast fast war die schlimm. Du musst, du musst noch sensibler sein. So, weitere Fragen. Ich wollte, ich wollte jetzt auch mit dem. Ich wollte eigentlich zu Anfang sagen, dass ich das, dass ich das ja eigentlich, das hätte ich ja auch gleich gesagt, mit dem Podcast, dass ich das ein bisschen problematisch finde, wenn, wenn Politiker sagen an Medien vorbei jetzt das Internet als Möglichkeit der direkten Kommunikation ähm, äh, äh, das ist auch eine Demokratisierung. Ich, naja, also wenn, bei mir ist ja nun wirklich kein Silo, Ich bin lade <lacht> ja auch <Dietmar> nicht mal Okay, das ist okay. Das, das finde ich. Ich habe ja auch nicht abgelehnt. Ich habe hier nur gesagt, ich finde das, dass ich das ein bisschen problematisch finde. Und Punkt. Sie wissen natürlich, wenn ich, wenn ich da, äh, da im Gedanken habe, es hieß mal, the revolution will not be televised, dann hieß es, it will be downloaded. Aber jetzt muss ich sagen, okay, der nächste Weltkrieg, der wird wahrscheinlich auch erst, wenn es dazu gibt, oder die, der wird getwittert werden, wenn, wenn die, äh, wenn das mit der US-Präsidentschaft so weitergeht. Und das finde ich, find ich, ich tatsächlich weil, die, weil die, Medien haben ja, die Medien haben ja nicht im, im Ernst, das ist mit dem Weltkrieg ist natürlich Quatsch, aber, ähm, aber die Medien heißen ja nicht umsonst als vierte als, als, als, als Gewalt, als Kontrollinstanz, die ihrerseits auch untereinander, äh, sowohl gegenseitig als auch die selbstgewählten Kontrollinstanzen, die natürlich auch einer Kontrolle unterliegen äh, und natürlich auch der Kontrolle durch die Le Leser, aber die Medien haben ja natürlich die Aufgabe, das brauche ich hier nicht zu erklären, das ist nur der Hintergrund, weswegen ich frage, ähm, Politiker zu, zu kontrollieren, natürlich ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich an die Bevölkerung zu wenden. Daher kommt ja der Begriff Medien, aber dort halt auch nicht ungefiltert, weil dem Politiker ein Mikrofon hinstellen, damit der was erzählt, das machen auch Journalisten, sogenannte in Weißrussland oder der Türkei, das ist ja kein Journalismus. Und das ist die Aufgabe von unabhängigen Medien und dadurch durch die Möglichkeiten des Internets, dass dann auch Politiker sehen: Ach, ich brauche ja keine blöden Fragen stellen zu lassen, kann dann hm. direkt äh, äh, an die Leute sprechen. Hugo Schauweiss hat acht Stunden geredet, äh, sensationell. Herr wir können eine zweite. Das fand ich. Wir können fand noch ich eine zweite Sache. Also ich, wenn Sie sagen, wenn, wenn, wenn Sie auch Herrn Bart haben. Ich habe Herrn Bar Ich habe von von bis auf Grüne Überlegigkeit, doch Luisa Neubauer könnte man ist ein grünes Mitglied. Ich habe von allen politischen Farben hier Gäste, Leute, die mir widersprechen, mal ist auch ein Wirtschaftswissenschaftler da, der mit zustimmt. Also ich mache keine Silokommunikation, sondern okay. ich hole spannende Leute rein. Ich finde es aber trotzdem gut, weil ich glaube, dass wir an manchen Stellen in Deutschland ein Problem mit der inneren Medienfreiheit von Redaktionen haben und die Pluralität der Meinungen nicht überall offen so breit ist. Und deshalb finde ich es einen ganz guten Zusatzakzent, dass man auch noch mal selber was senden kann. Das das finde ich gut. Wobei ich glaube, da in meiner Zeit meine, das, äh, ist da glaube ich äh, Nein, die ich Welt, auch, klar. Dass, dass Sie von der Taz kommen zur Welt zeigt, Springer und die Welt haben echt echt eine Meinungsbank. Ich bin nicht der erste, ich bin bei weitem, ich, der, ich bin auch nicht der einzige in der jetzigen Weltredaktion, der einen Taz-Hintergrund hat. Ich glaube nur, dass äh, äh, dass ich auch sonst, auch wie ich heute schreibe was ich heute schreibe, dass es nicht das ist, was klassisch, klassischerweise die, die Welt ausmacht. Und ich glaube, an dem Punkt, in anderen Sachen sind, sind meiner Zeitung, vielleicht andere Zeitungen sicher auch voraus, aber ich glaube, an dem Punkt, was inneren Pluralismus anbetrifft, steht die Welt nun wirklich nicht so schlecht da. glaube ich. Und mit diesem, ähm, dieser Gemeinsamkeit und diesem optimistischen Blick. Sage ich ganz herzlichen Dank. Es war super. Herr Lindner, ich fand es auch super und gleich haben Sie da Ambitionen, vielleicht müssen Sie sich demnächst sich auch umorientieren, beruflich. Also ich finde, Sie machen das sehr gut, aber wenn ich das auch noch mal sagen darf, wenn Sie da weitermachen möchten, dann müssen Sie Quasselstrippen wie mich mehr enger in die so sein, Sie sollen ja den Raum haben. Also aber keine Angst, ich will schon weiter da drüben mitmachen. Okay. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.